Hallo, alle, die gerade zuschauen im Twitch-Chat oder im Discord. Ich bin Melle oder Karamelle. Das ist äh, mein Twitch-Kanal, auf dem ich auch ab und an zeichne oder Spiele spiele. Ähm, heute zeichne ich diesen Wallpaper, wie ihr jetzt hier sehen könnt, ähm, zum Internationalen Tag der Asexualität. Und deswegen äh, machen wir heute auch dieses schöne Collab mit InSpektren. Und genau, das äh, war's zu mir und ich gebe dann mal weiter und beginne so langsam mit den Zeichnen. Viel Spaß! Danke Melle. Ähm, Karamelle, mein Name ist Finn. Ich bin aromantisch und Grey Ace. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus Österreich, bin weiß und verwende keine Pronomen. Ähm. Um. Ich bin das Tenna, ich äh, bin aus, ähm, aus dem Saarland, bin 40 geworden gerade, ähm, bin asexuell ähm, ja, und äh, zeichne für den, für den Spektrum Podcast die ganzen Folgenillustrationen. So, und wer möchte denn als nächstes? Äh, Delfin wollten wir, ne? Stell du dich nochmal mal vor. Ja, hi, ich bin Delfin, meine Pronomen sind MM's, ich bin 25. Um, komme aus NRW, also Deutschland, bin weiß und AROA's Agent of Flux. Und so. Giselle, ich bin 21, ich komme auch aus Deutschland und NRW, ich bin auch AROA's und nicht binär und äh, ich bin weiß. Genau, aber ich bin nicht Agent oder so, sondern einfach nicht binär und für mich sind alle Pronomen okay. Genau. Dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Ich bin Noah. Ich bin asexuell, demiromantisch, aplatonisch. Und ich komme aus Sachsen-Anhalt äh, und bin 34 und weiß. Und ich glaube, das reicht. Erstmal. Jo. Ja, das reicht vollkommen. Und ich glaube, wo wir gesagt haben, wer wir alle sind, erzählen wir kurz mal, was genau in Spektren ist und was wir sonst so machen, wenn wir nicht gerade technische Probleme haben bei einem Twitch-Livestream oder in einem Twitch-Stream rum, rumhängen. Ähm, ja, möchte wer von euch erzählen? Was tun wir? Wer sind wir? Ähm, Warum sind wir zusammen hier? Wenn du magst, ich kann das gerne übernehmen, weil ich habe die Seite gerade offen. <lacht> ähm, wir haben tatsächlich... Äh, am 23. Juni 2021 die Nullfolge, die Nullerfolge von unserem Podcast ausgebracht. Also wir sind jetzt bei 39 Folgen und wir ähm, podcasten halt über Themen auf dem asexuellen Spektrum, Themen auf dem aromantischen Spektrum und ähm, ja, also setzen uns damit so Fragen auseinander, wie was ist sexuelle Anziehung, was ist romantische Anziehung. Welche Probleme haben äh, Menschen auf dem A-Spec äh, vielleicht im Alltag? Ähm, ja, also sowas halt. Genau. Und wir haben tatsächlich aktuell ein Kernteam von 14 Leuten und äh, ganz, ganz viele Leute im Hintergrund, die uns bei Schnitt und diversen anderen Dingen wie YouTube untertiteln helfen. Ja. So. Genau. Und ich glaube, bevor wir zum Thema kommen, sind, sollten wir mal kurz das Bild beschreiben. Melle, kannst du das Bild mal ein bisschen in Vollansicht zeigen, vollständig? Ja, <lacht> ja genau. Also da sieht man das Bild nochmal in voller Ansicht. Ich äh, fange mal an, kurz darüber zu reden, was man sieht. Also wir haben hier die äh, Maskottchen von Inspektren, ähm, AC und Aaron, so ein bisschen im Vordergrund. Und genau, da, wo sie drauf sitzen, sind quasi unsere Flaggenteppiche. <lacht> das heißt, da werden wir oder werde ich später noch die äh, verschiedenen äh, Flaggen der Asexualität ähm, reinmalen quasi. Und genau, wir haben noch, natürlich noch andere Charaktere im Hintergrund und das werden dann alles äh, schöne, viele bunte Flaggen werden und... Ja, genau, das ist so ungefähr, was man auf dem Bild sieht und äh, gerade fange ich mit den Ausmalen an, Dies, äh, die Outlines haben wir schon vorbereitet, weil wir nicht wussten, wie es zeitlich passt und genau, ja. Ich werde eine ganz kleine Ergänzung machen. Das wären nicht nur Flaggen aus dem asexuellen Spektrum, sondern es sind auch Flaggen aus dem aromantischen Spektrum mit bei und eine A-Platonik-Flagge. Also insgesamt a nennt man so diese ganzen Spektren äh, zusammen. Es wären a flaggen Ich glaube, das passt noch ja, ein bisschen besser. Danke, Aber das Noah sieht man dann. für die Ergänzung. Kein und Ding. Ich sage schon mal Danke an alle Follows, die hier noch reinfolgen. Freue ich mich drüber. Und ich denke mal, ich werde nicht so viel reden jetzt in diesem Stream den Profis zu. <lacht> ich bin hier hauptsächlich fürs Malen gerade dabei, okay. Jetzt ah, äh, fragt gerade, ob wir was dazu sagen möchten, wie die Bildidee und die Outline entstanden sind. Ja, wie ist denn das entstanden? Eigentlich hast du gemalt und irgendwie hat irgendeiner von uns gesagt, oh, sieht aus wie fliegende Teppiche. Ja, basically, wir haben wollten über die Idee sprechen und ähm ich habe nebenbei halt gekritzelt und dann kam so ein bisschen sowas raus. Und dann haben wir so diese Idee entwickelt und ja, das ist jetzt in, im Endeffekt das Ergebnis, was dabei rauskam. Hm. Ja. Also ich, ich glaube sogar, wir, wir konnten das dann auch ganz gut mit dem, ähm, also mit der Ankündigung des Streams dann, also mit dem SharePay verbinden, weil ähm, ja, wenn das nämlich in so ein, so ein Rennen ist mit fliegenden Teppichen, konnten wir dann auch so. also Wir haben im Sharepix so eine, wie ähm, heißt das? So eine Startampel eingebaut in den Farben der asexuellen Flagge. Also oben schwarz, dann grau, dann weiß und dann und dann lila. So nach dem Motto: In einer Woche geht's los. Ja, das, das hat sich wunderbar zusammengefügt, finde ich. Ähm, ich finde das halt auch unheimlich schön, wie du da äh, die also ja, auf wie vielen verschiedenen Ebenen diese Figuren da rumschwirren. Das sieht aus, als wäre der Himmel echt voll. Um, ja, das äh, war auch der Plan dabei so ein bisschen gewesen. Schön äh, vollgestopft und das wird schön bunt, das Bild. Also da freue ich mich auch schon drauf. Ich mal gern bunte Sachen. <lacht> Im, Im Chat hat sich, äh, hat, hat sich vorhin ähm, jemand äh, gewundert, dass, also weil, also weil, ich, weil ich ja erwähnt habe, dass wir ja jetzt mittlerweile 14 Leute im Kernteam sind. Ähm, ich wusste gar nicht, dass ihr inzwischen so viele im, im Spektrumteam team seid. Und äh, Getz hat äh, dazu geschrieben, dass neue Leute uns immer willkommen sind. Das ist äh, ja also, das also, wir brauchen ganz dringend ganz viele Leute für den Schnitt. Ja. Aber auch allgemein, ihr müsst nicht, ihr müsst nicht auf dem Aceback sein. Wir nehmen alle, die Bock haben. Oh, wow. Ja, natürlich. Und für Social Media, oh. wenn wir schon hm. vom Schnitt reden. Ja, das stimmt. Vielleicht also, da sind vielleicht 14 Leute, aber wir haben auf jeden Fall keinen Mangel an Zeug, was wir tun müssen. Also... Nee, nee, also Arbeit finden wir immer. Genau, noch ein kleiner Hinweis. Wenn irgendjemand Fragen hat zum Thema Asexualität oder Fragen zum Podcast, immer raus damit. Also, wie gesagt, wir lesen die Fragen gerne vor. Wenn ihr nicht wollt, dass eure Namen genannt werden, dann packt ihr das Sunglasses oder also das Sunglasses Emoji dabei. Genau, also vielleicht sind ja einige hier dabei, die das Thema noch nicht so kennen. Also die Leute auf Discord kennen das Thema, aber ähm, hier auf Twitch könnte das die ein oder andere Person vielleicht noch nicht so wissen oder noch nicht so in Berührung gekommen sein damit. Genau, Ansonsten und dieses Emoji auch. lässt sich machen mit einem großen B und der Klammer zu, auch relativ einfach auf Twitch. Dankeschön. Ja. ja. ja. Dann machen wir weiter mit dem Thema. Solange noch keine Fragen sind, ja. Genau. Alles gut. Ja, dann würde ich mal sagen, für alle, die das Thema vielleicht noch nicht so gut kennen und die auf Twitch zusehen, ähm, könnt ihr... sollten wir vielleicht erst einmal darüber reden, was Asexualität eigentlich ist. Ähm, also was wäre die Definition davon? Üblicherweise, und ihr verbessert mich eh, wenn ich irgendeinem Blödsinn rede, jetzt passiert ja manchmal, sollte eigentlich nicht passieren in dem Fall, Asexualität, die Definition wäre zu sagen, eine Person, die asexuell ist, empfindet keine bis kaum sexuelle Anziehung beziehungsweise, also und oder hat kein oder kaum Verlangen nach sexueller Interaktion, aber es können sich auch Menschen als asexuell bezeichnen, die aus einem anderen Grund den Begriff für sich hilfreich finden oder eben für die der Begriff einfach das Leben oder ihr Erleben gut beschreibt. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Und rund um dem, diesen Pol, also Menschen, die nicht asexuell sind, kann man üblicherweise, da gibt es den Begriff allosexuell als Gegenbegriff, ähm, und nicht alle Menschen sind entweder asexuell oder allosexuell, sondern es gibt auch ein sehr breites Spektrum dazwischen. Ich habe vorher gesagt, dass ich Grey Ace bin. Ähm, das bedeutet quasi, dass ich mich auf dem Spektrum dazwischen in der Nähe von asexuell Asexualität, ich kann nicht mehr reden, verorte und mein Erleben dort sehe. Ähm, aber das, dieser Graubereich rund um Asexualität ist sehr vielfältig und kann und beinhaltet sehr viele Arten sexuelle Anziehung zu empfinden oder auch Bedürfnis nach Sexualität zu empfinden. Ja, genau. Will jemand ergänzen? Hm. Ähm, ich weiß nicht, du hast ja Allosexualität erwähnt. Vielleicht sollte man dazu noch sagen: Der Begriff ist eigentlich entstanden, damit man äh, nicht diese Wir-zu-Den-Abgrenzung äh, äh, hat. Also, weil sonst müsste man ja sagen, wenn wir von uns sprechen, die Asexuellen und die Nicht-Asexuellen und das klingt irgendwie blöd und deswegen ist der Begriff alu, äh, also die Vorsilbe Allo entstanden, die kann man halt mit Sexualität oder auch mit Romantik oder wie auch immer kombinieren, da meint man eben alle Menschen, die äh, bei Allosexuell, die eben irgendwie sexuelle Anziehung äh, empfinden, ob man dann nun hetero oder bi oder pan oder äh, mhm. homo ist, das ist dann egal. Ähm, ähm, tatsächlich, also ergänzend möchte ich da noch hinzufügen, was, mhm. äh, also der Begriff wurde auch, also auch deswegen geprägt, aber auch tatsächlich, um äh, nicht in die Verlegenheit zu kommen, zu sagen: Ja, die Asexuellen sind quasi die einzigen, die benannt werden müssen und markiert werden müssen, sozusagen mit einem Begriff, und alle anderen sind normal, in Anführungszeichen. Na, also. Das, das Problem hat man ja auch bei, bei Trans und Cis, äh, bei, bei Hetero- und Homosexuellen. Ne? Also das, damit, damit halt nicht irgendwie eine Gruppe als die Normalen hingestellt werden können kann und die anderen als die Abnormalen sozusagen. Also das ist auch eine Form von diskriminierungsfreier Sprache. Das, das kommt da, spielt da auch noch mit rein. Weil da gab es natürlich auch damals, äh, als das aufkam, das war glaube ich 2011 rum, ähm, wurde dann halt darüber diskutiert, äh, welchen Begriff nehmen wir und Adosexuell hat sich dann halt mehr oder weniger durchgesetzt. Ähm, gab es halt auch ganz ganz viele Diskussionen von Leuten, die halt äh, die wir jetzt als autoexuell bezeichnen würden äh, und die dann halt auch gesagt haben aber das, wir sind doch aber dann eigentlich normal ne? und, äh, Viele, viele queere Leute haben halt dann auch ein bisschen Angst gehabt, dass sie dann mit, mit nicht queeren Leuten halt auch in einen Topf geworfen werden. Und äh, es, es gab ein bisschen bisschen Knatsch damals, teilweise heute noch. Aber mittlerweile haben sich die meisten auch ein bisschen dran gewöhnt. Selten mittlerweile, glaube ich. Ja, ja, selten. Also das war an, in, der, an, in den Anfangsjahren war es schon, so den ersten drei, vier, fünf Jahren habe ich... Äh, gelesen war, das wohl sehr viel krasser. Also da gab ja, ähm, also es ja richtige. Äh, heute scheint es ja zumindest niemanden zu interessieren. Bitte? Heute scheint es ja zumindest niemand zu interessieren. Also auch ja, wenn irgendjemand mal was Leute sagt, Leute. dann ist es den allen eben egal. Ja, das ist den meisten mittlerweile egal. Was ja auch ganz gut, gut ist in dem Fall, weil dann eben nicht, wie du gesagt hast, nicht einfach nur bestimmte Leute herausgestellt werden, eben als unnormal und das mhm. soll ja vermieden werden. Genau, richtig. Ja. Aber wie gesagt, es gibt trotzdem immer noch Leute, die sich genau, also die sich halt gegen den Begriff wehren und die, also genauso wie es immer noch Leute gibt, die sich halt dagegen wehren, als cis bezeichnet zu werden, obwohl sie es halt de facto ähm, Ja, die hast du immer dabei. Das ist wahr. Mhm. Ähm, ähm, du hast ja vorhin den Grau, äh, das, das, also Graubereich erwähnt für den, Wollen wir da ja, noch ja, mal so ein bisschen drüber reden, was geht. da so Ja, klar, können wir. Das, genau. Also ich glaube, das größte Label in dem Bereich, das verwendet wird, habe ich eigentlich schon erwähnt, mhm. ähm, das wäre grausexuell bzw. grauasexuell, das ist der Begriff, den ich eben auch verwende, um mein eigenes Erleben zu beschreiben und der umfasst ein ganz viele oder kann ganz viele Erfahrungen in dem Graubereich auch umfassen. Zum Beispiel können sich Personen als Gray Ace bzw. grausexuell bezeichnen, die kaum oder sehr, sehr selten sexuelle Anziehung empfinden oder einen Wunsch nach sexueller Interaktion oder auch Personen, die das nur sehr, sehr schwach erleben oder sehr unbeständig. Es gibt aber auch Personen, die den Begriff verwenden, weil sie zum Beispiel sich schwer tun oder es für sie unmöglich ist, sexuelle Anziehung von anderen Anziehungen zu trennen oder zu benennen oder weil sie nicht wissen, was das ist und ob sie das empfinden oder nicht. Genau. Mhm. Aber auch noch ganz viele andere. Ach ja, unter bestimmten Umständen wäre vielleicht auch noch erwähnenswert. Mhm. Genau. Ja. Da könnte ich gleich weiterreden, wenn ich soll. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Ja, genau. Bei unter bestimmten Umständen wäre nennenswert, dass der Begriff demisexuell bzw. demi das ist ein Begriff, der von Menschen verwendet wird, um zu die, die quasi beschreiben möchten, dass sie sexuelle Anziehung nur unter bestimmten also nur eben unter einem bestimmten Umstand empfinden können und zwar wenn sie vorher eine ähm, emotionale Bindung aufgebaut haben zu der Person, auf die die Anziehung sich richtet. Das heißt, da muss erst eine Bindung da sein und nur unter diesen Umständen kann mhm. das überhaupt entstehen. Das heißt jetzt nicht, dass eine Person davor nicht in der Lage ist, sexuelle Handlungen mhm. durchzuführen mit irgendeiner Person. Aber das bedeutet eben, dass Anziehung erst dann entsteht mhm. oder entstehen kann und auch nicht zu jeder Person, zu der eine Bindung vorhanden ist. Wie diese Bindung ausschaut und wie schnell das entstehen kann, kann, hängt dann jeweils wieder von der Person ab selber und kann dann auch sehr individuell sein. Noah, magst du vielleicht ergänzen? Du bist ja, du bist zwar nicht demisexuell, aber zumindest demiromantisch und kannst den Begriff vielleicht... Ja, als also wie reichen. gesagt, ich kann... Ja, ich kann es halt dann eher von meiner Seite erklären man muss es dann nur eben auf sexuelle Anziehung ummünzen. Also bei mir ist es so, dass ich, in meinem Fall, wie gesagt, romantische Anziehung äh, empfinde, ist so, dass ich wirklich eine starke Bindung aufbauen. Es, in, es entsteht quasi nur aus Freundschaften bei mir. Und ich glaube, bei vielen äh, demisexuellen Leuten ist es ähnlich. Es braucht erstmal wirklich eine Art freundschaftliche Basis, eine Vertrautheit eine emotionale Enge. Ich weiß nicht, ob da wirklich schon eine Bindung entstehen muss. Zumindest bei mir entsteht die Bindung ja erst durch die romantische Anziehung so richtig. Aber ist egal. Auf jeden Fall muss eine Vertrautheit da sein und man muss sich irgendwie kennen und dann kann das kommen. Passiert bei mir mit äquivalent sensueller Anziehung. Ich bin normalerweise kein sehr großer Fan von Körperkontakt. Wenn ich aber, ich sag mal, in der Hinsicht bin ich auch Demi, wenn ich dann jemandem wirklich vertraue und so weiter, dann kommt es auch mit der Zeit, dass ich eventuell Lust habe, auch mal die Person, also zu, zu umarmen oder so, was ich sonst nicht mag, ähm, dass ich das dann irgendwann auch schön finde. Und äquivalent könnte man das dann eben auf sexueller Ebene dann sagen, dass dann eben auch vielleicht die Lust dann eben entstehen kann, mehr zu machen. Nur, ich kann es nicht ganz nachempfinden, weil ich bin wirklich asexuell, da ist bei mir nichts. Jo, Auf der Ebene. Genau, aber was es auf romantischer Seite gibt, gibt es eben auch bei, ja. Auf dem sexuellen Spektrum. Hm, genau. Ähm, Noah, du hattest gerade ähm, sensuelle Anziehung in den Ring geworfen. Ähm, Ach ja. Eine andere Art von Anziehung. Ähm, vielleicht, also diejenigen, die, wie gesagt, sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben, äh, könnten etwas erschlagen werden, wenn wir jetzt anfangen, mit, von verschiedenen Anziehungen zu reden. Deswegen sollten wir das vielleicht auch mal erklären was es damit auf sich hat. Also, äh, warum wir von verschiedenen Anziehungen sprechen ähm, und welche es da gibt. Und vielleicht hilft das ja auch den, der ein oder anderen Person. So. Ja. Ich beziehe mich, vielleicht kurz gesagt, auf das Split Attraction Model, das Modell der geteilten Anziehung wird im Aceback gerne genutzt, weil es es ist also es ist wirklich nur ein Modell, aber es kann halt funktionieren, wenn man feststellt, gewisse Dinge mag ich oder gewisse Sachen ziehen mich an und gewisse Dinge tun es nicht. Das ist zum Beispiel für mich als äh, asexuelle aber demiromantische Person ziemlich wichtig, weil ich gemerkt habe, ich verliebe mich. Es ist selten, aber ich verliebe mich. Und als weiblich gelesene Person verliebe ich mich tatsächlich auch in meinem Fall hauptsächlich in männlich gelesene Personen. Zumindest war das bisher so. Ich kann nicht sagen, ob das sich vielleicht noch irgendwann ändert. Aber irgendwie, wenn dann das Thema Sex im Raum steht, dann ist bei mir der Oma Und da brauche ich halt eine Erklärung. Aber gleichzeitig mag ich ja auch mit der Person zum Beispiel kuscheln oder finde sie äh, äußerlich ansprechen die Person. Das ist dann, sind verschiedene Ebenen. Also die Hauptebenen, die wir beim Split Attraction Model trennen im Moment, also sind äh, korrigiert mich, wenn ich jetzt was vergesse oder ergänzt mich besser gesagt, sexuelle Ebene, romantische Ebene, sensuelle Ebene, sensuell meint eben so, so das körperliche Kuscheln ja. und so weiter. Also mit allen, ja. mit allen Sinnen erkunden, da gehören ja auch Mühe ja. dazu und, ne, also Taste, genau. Ja, genau. äh, die ästhetische Ebene, da würde ich aber auch sagen, also hauptsächlich ist es Sehen, ob man jemanden so ästhetisch ansprechend findet. Ich, wir haben aber auch schon festgestellt, da kann ich unseren Podcast empfehlen, da sprechen wir mal über alle fünf äh, Hauptarten <lacht> in verschiedenen Folgen. Äh, ästhetische Ebene, meistens meint es das Sehen, aber ich habe zum Beispiel festgestellt, ich kann auch Stimmen sehr ästhetisch empfinden, mhm. ähm, gerne Leuten zuhören, also hat auch mehrere Ebenen und die platonische Ebene. Weil gerade äh, da können die Aroma also ich sag mal, die äh, aromantischen Leute hier, äh, glaube ich, mehr zu sagen, wobei ich ja auch auf dem aromantischen Spektrum bin. Äh, aber eben, die, dass man eben auch platonische Anziehung empfinden kann zu jemandem. Aber das muss jetzt mal jemand anders, glaube ich, besser erklären, weil ich bin auch noch ah, platonisch. Yay. Ja, ich glaube. Kann man jemanden erklären? Frank Delphin, magst du das erklären? Ja, also platonische Anziehung. Also bei mir zum Beispiel ja. äußert sich das dann, dass ähm, ich Personen treffe, bei denen ich das Gefühl habe, mit genau der Person würde ich gerne befreundet sein. Das heißt, da gibt es so eine Anziehung, wie sie vielleicht manche von euch äh, im romantischen Sinne oder so ja. kennen. Also es ist eine spezielle Person oder spezielle Person, ähm, ja, die ich wirklich in meinem Leben haben möchte, aber halt nicht im romantischen Sinne oder so und ähm, die ich auch ähm, ja sehr vermisse, wenn sie nicht da sind. Ähm, ich glaube also, einmal dieses mit der Person möchte ich befreundet sein und ähm, das Vermissen sind so zwei Hauptmerkmale. Genau und für manche Menschen ist es halt auch sehr hilfreich, diese Ebenen auseinanderzuhalten, weil es glaube ich mehr als einer, also kann der, oder mehr als einer Person von uns passiert ist, dass wir irgendwann mal in unserem Leben, als wir das so nicht noch nicht wussten, an einem Punkt waren, wo es hieß: ja, ich empfinde jetzt die eine Anziehung und warum will ich jetzt die andere Ebene nicht oder so? Egal, in welche Richtung das jetzt ging. Und vielen Leuten hilft das einfach auch, ihre Bedürfnisse zu klären oder Sachen besser zu kommunizieren und überhaupt erst verstehen, dass ich zum Beispiel jemanden sexuell an anziehend finden kann, ohne die Person gleichzeitig auch romantisch anziehend zu finden. In meinem Fall jetzt. Mhm. Ähm, was es halt auch helfen kann, ist äh, gerade da im Alltag, von den meisten eben dieses Split Attraction Model gar nicht, gar nicht angewendet wird, weil davon ausgegangen wird, dass das eh alles dasselbe ist. Ne? Ähm, also, dass wenn man sich verliebt, man automatisch auch Sex will, man automatisch auch kuscheln will, man automatisch auch dies und jenes. Ähm, dass, ähm, dass man dann, wenn man, wenn man das nicht weiß, dass es verschiedene Arten von Anziehung gibt, ähm, kommt man ganz schnell in, in die Situation, dass man, dass man sich fragt, was man mit einem falsch ist. Na, also oder oder äh, dass man ähm, wie soll ich sagen also ich gehe jetzt mal ich, ich, ich gehe jetzt mal in meine in meine Jugendzeit zurück äh, als diese ganzen Themen eben noch nicht diskutiert wurden weil prä Internet äh, und ähm, ich in einer Gegend aufgewachsen bin in der alle davon ausgegangen sind äh, bis zum Beweis des Gegenteils sind alle heterosexuell und äh, äh, ja, alle werden irgendwann äh, sich verpartnern und äh, Sex haben und Kinder haben und heiraten und so. Ähm, und ich habe dann mitbekommen, dass alle anderen irgendwie, gefühlt alle anderen um mich rum, angefangen haben, äh, ja sich anders zu verhalten und das Thema halt nicht nur auf theoretischer Ebene interessant zu finden und habe mich gefragt, was stimmt da gerade mit mir nicht oder was stimmt mit denen nicht? Äh, weil ich, ich wusste halt nicht, warum die, warum die dieses Interesse hatten. Und dann habe ich zwar festgestellt, aha, okay, ich äh, würde gerne mit Leuten kuscheln und so und ich finde auch Leute ästhetisch sehr ansprechend, äh, heißt das jetzt, ich will unbedingt Sex mit dem Und dann kam irgendwann so der Gedanke, so eigentlich nicht. Aber wenn ich dann gefragt wurde und das gesagt habe, wurde mir halt nicht geglaubt. Jetzt kann ich das besser kommunizieren und sagen, hör mal zu, es gibt ästhetische Anziehung, es gibt sensuelle Anziehung und, ne, das ist ein Ding und das habe ich, aber ähm, das andere nötig. So. Die Kommunikation wird viel leichter. Ja, Kommunikation ist generell immer leichter, sobald man Begriffe für irgendwas hat, oder? Mhm. Ohne Worte zu kommunizieren ist immer, nie, immer sehr schwierig. Ja. Ich möchte aber gerne nochmal erwähnen, es ist auch nicht unbedingt, also es kann nicht jeder trennen und es muss auch nicht jeder trennen. Ja, das sollten wir vielleicht auch noch dazu sagen. Also bitte Menschen, die jetzt nicht auf dem ace sind, ihr müsst das nicht krampfhaft anwenden. Wobei ich glaube, eine Trennung können die meisten schon machen und zwar die zwischen romantischer und platonischer. Aber ihr müsst ja. es halt nicht machen. Hm? Und, wobei, das trifft ja nicht nur auf Leute auf dem M-Spec, ja. also ich meine, ja. Leute, Leute auf dem M-Spec, also ähm, bisexuelle Menschen, pansexuelle Menschen, äh, omnisexuelle, die haben ja auch unter Umständen unterschiedliche Anziehungen mhm. zu unterschiedlichen Gendern. Ne? Also äh, es gibt Leute, die finden, die finden meinetwegen männlich gelesene Personen äh, sexuell attraktiv, aber ähm, weiblich gelesene Personen oder Menschen von irgendeinem anderen Gender komplett... Und, äh, ja, nur romantisch anziehen. Ne? Also das kann sich, äh, ja, oder sind auf der einen Ebene Demi und auf der anderen äh, Allo halt. Das habe ich auch schon öfter mit, mitbekommen. Also das ist schon, das, das betrifft halt nicht nur uns. <lacht> Insofern kann dieses, also kann das Nachdenken darüber, welche Arten von Anziehungen es gibt, äh, auch anderen Leuten helfen, also die nicht auf dem Hayspace sind. Das auf jeden Fall. Und das betrifft nicht nur uns, aber ich möchte trotzdem noch ergänzen, dass wir auch auf dem a nicht davon ausgehen sollten, dass alle das Modell der Stimmt. verschiedenen Anziehung verwenden. Einfach, weil es genügend Leute gibt, die sagen, sie verwenden das nicht, das ist für sie nicht hilfreich, sie empfinden Anziehung so nicht. Und da ist es auch ein bisschen schwierig, wenn wir sagen, ja, das wird jetzt von allen verwendet. Insofern, jeder oder jede, jede Person, der das hilft, kann dieses Konzept verwenden. Mhm. Und wem das nicht hilft, muss es nicht verwenden oder sollte es auch nicht verwenden, weil wozu verwende ich etwas, was für mich nicht hilfreich ist? Genau. Grundsätzlich. Wichtig mhm. wäre zu wissen, dass Menschen Anziehung einfach sehr unterschiedlich erleben und auch sehr unterschiedlich beschreiben und dass sie auf verschiedenen Ebenen erlebt werden kann. Das ist, äh, ja, kann man sagen, wie bei Labeln allgemein. Äh, nicht alle Leute, die ein Label nutzen könnten, nutzen das Label und nicht alle, die theoretisch unter die Definition von asexuell fallen, labeln sich auch Ace. Das ist immer jeder Person selbst überlassen, wenn ihr oder wenn ich es hilfreich finde, dann nutze ich das Label für mich oder solche Konzepte. Und wenn nicht, dann nicht. Und ah, das ist alles voll valide. Mhm. Genau. Was nämlich halt auch... Total. Was nämlich auch Und wenn Menschen gar, gar kein Label verwenden wollen, dann verwenden sie gar keine Label. Es geht immer genau. nur um Begriffe, die nützlich sein können, die zur Beschreibung helfen können. Alles kann, nichts muss. So. Und Label können sich auch ändern, wenn man weiter, äh, sich weiter damit beschäftigt, kann man ja auch feststellen, oh, das trifft vielleicht doch nicht mehr auf mich zu oder äh, so. Oder man kann natürlich auch Label wieder ablegen, das ist alles valide. Oh ja, <lacht> <lacht> kenne ich ja, I guess. Mhm. Oder du stellst ja, fest, ja. ein Label, das hat eine Zeit lang ganz gut gepasst und dann findest du andere Label und denkst dir, eigentlich passt das viel besser als das, was ich zuvor genutzt habe. Mhm. Und dann kann ich einfach das andere Label nutzen, wenn ich das möchte. Genau. Einerseits können, Sie, kann, können wir alle neue Begriffe kennenlernen, die für uns vielleicht besser passen oder die uns mehr helfen oder weiterhelfen. Und andererseits ist natürlich auch Sexualität selbst nicht in Stein gemeißelt und unveränderlich. Also gibt ja auch Labels, die das beschreiben, wie zum Beispiel Ace Flux, ähm, da geht es darum, dass die Ace Identität sich verändert auch über die Zeit bzw. eben fluider ist und das kann aber auch über längere Zeit sein, und das ist dann genauso eine valide Erfahrung. Ich wollte übrigens noch sagen, im Discord-Chat haben wir jetzt mal eine Meldung bekommen. Ich glaube, das bezog sich darauf, dass du vorhin gesagt hattest, äh Finn, dass äh, man das auch im, äh, als a person nicht das Split-Attraction-Model verwendet. Wenn das nicht stimmt, bitte noch mal korrigieren, aber ich glaube, darauf bezog es ist. Und zwar hat Scribble Girl geschrieben, das war ein sehr nützlicher Input. Danke, Finn. Warte, da sch schreibt noch mal die Person was? Sie also, können gerne auch weiterreden und ich sage dann Bescheid, wenn die Person fertig ist. Ja, ich glaube, ich nutze den Moment kurz, um zu beschreiben, was gerade im Stream passiert. AC wurde inzwischen angemalt und der Ace-Flaggenteppich unter AC soweit eingefärbt. Und Aaron hat auch schon Haare bekommen im Braun. Mhm. Ja, ich habe gemerkt, ja. ich muss mich ein bisschen ranhalten, <lacht> wenn das ganze Bild <lacht> heute fertig werden soll im Stream. Ähm, wird doch interessant. Naja, wenn es nicht fertig wird, machst du es ein anderes Mal fertig und ja, wir posten ja. das dann auf Social Media, genau. für jeden, der möchte, der die möchte. Es kam übrigens die zweite Antwort dazu und zwar, ich hatte recht, also steht jetzt da, ja genau, ich neige dazu, schnell zu denken, das sei so richtig mit den Modellen, aber es sind ja auch nur Modelle. Genau. Genau. Das stimmt auf jeden Fall, also das würde ich auch noch mal sagen, aber mhm. wurde jetzt schon gesagt für heute. Ja. Nächstes Mal wieder. Ich denke Hat übrigens ich, ich denke, zum Problem wird es ja eigentlich auch nur, wenn, wenn man davon ausgeht, dass alle das genauso empfinden und äh, versucht es den Leuten aufzudrücken. Egal in welchem Bereich, also in beide Richtungen. Ja genau, natürlich. Das ist oder wenn man halt versucht, äh, Leuten, Leuten äh, irgendein Label aufzudrücken, was die Orientierung angeht. Das ist halt auch. Ja, aber da sind wir ja generell wieder an dem Punkt, wo es darum geht, dass jeder sich nur selber beschreiben kann mit Begriffen. Das bezieht sich ja nicht nur auf Sexualität oder mhm. andere queere Labels, das bezieht sich nicht nur auf sexuelle Orientierung, romantische Orientierung, Gender und alles mhm. andere, sondern auch auf andere, auf andere mhm. Lebensbereiche. Wenn es Begriffe gibt, mit denen die theoretisch auf mich passen würden, aber ich mich mit denen nicht beschreiben möchte, dann ist das eine Fremdzuschreibung. Ja. Und das sind Dinge, über die müssen Leute sich selber überlegen, worüber also einfach, welche Worte nutzt ein Mensch, um sich zu beschreiben? Das ist einfach nichts, was ähm, von außen kommen sollte in dem Sinne, hm. denke ich. Oh, Sind noch keine Fragen aufgetaucht, ne? Nee. Aber ihr ja. hattet ein Statement, oder? Soweit ich das, das könnte man ja auch mal für die Leute auf Discord vorlesen. Ja. Ähm. Ja, hier ist ein Statement Super. von einer Person, die von ihrer eigenen Identifikation erzählt. Soll ich das kurz vorlesen? Oder möchtest du, Tanner? Du, du meinst Jaxi the Ghost? Ja, ja. hätte äh, ich gedacht. Ja. nee, mach ruhig. Also, Jaxi the Ghost schreibt, ich selber sehe mich zwischen aromantisch und grauromantisch und damals herausgefunden, was genau grauromantisch eigentlich ist. Nachdem eine Freundin mich auf dessen Existenz hingewiesen hat, hat mir sehr dabei geholfen, mehr zu mir selbst zu finden. Das finde ich schön und das ist auch, ich glaube, das illustriert noch mal ein bisschen auch das, was wir gesagt haben, dass einfach Begriffe und Selbstbeschreibungen für Menschen so wichtig sein können, um zu beschreiben was sie erleben, weil wenn wir keine Worte haben und das Gefühl besteht, alle anderen empfinden das irgendwie anders, dann kann das schon zu sehr schwierigen Situationen führen und einfach zu Problemen auch sich selbst anzunehmen und selbst auch zu wissen, dass es okay ist, was ich empfinde oder nicht empfinde. Ja. Also ich kann das tatsächlich aus eigener Erfahrung sehr gut, äh, ja, also kenne das halt sehr gut. Ich habe wirklich jetzt... Oh Gott, wie lange ist das? Äh, mit zwölf hätte ich eigentlich schon bewusst, dass ich Ace bin. Ähm, ich hätte eigentlich nur die Worte gebraucht. Ähm, ich hatte, also um das richtig zu artikulieren, ähm, aber ich hatte mein inneres Coming-out mit 33 und ähm, das, und in der Zwischenzeit habe ich dann immer gedacht, ich wäre irgendwie heterosexuell und würde es nur nicht richtig hinbekommen. Wahlweise habe ich mich auch für kaputt gehalten. Ne? Und das ist dann so eine, so eine Sprachlosigkeit und so eine Hilflosigkeit, die dann aufkommt, wenn du, das nicht, wenn, wenn du keinen, keinen Zugang zu diesen, zu diesen Labeln hast und zu der Art, dich zu beschreiben. Insofern, je offener wir darüber kommunizieren, je mehr wir darüber wissen, desto mehr Leuten geht es deutlich besser im Leben. Ähm, wir haben eine Frage bekommen im Discord-Chat. Also. Ich lese mal vor, wieder von ScribbleGirl. Äh, wenn ihr das Gefühl habt, eu ähm, eure FreundInnen können Ace oder Aro sein, aber den Begriff noch nicht kennen, wie könnte man das am besten zur Sprache bringen, ohne dabei ein Label aufdrücken zu wollen? Ach, und da steht doch was zum Gender-Sternchen, kann ich dir kurz beantworten. In Discord musst du ein Backslash vor das Sternchen schreiben, dann bleibt es auf dem Sternchen. Äh, ja. Hm. Ja gut, wenn man es nicht jetzt aufdrücken, also aufdrücken ist sowieso du, ähm, aber man könnte zum Beispiel einfach fragen, hast du davon schon mal was gehört? Na, ist dir das ein Begriff? und vielleicht Infomaterial an die Hand geben oder über das Thema dann halt mal reden und der, der Person dann einfach so ein bisschen äh, Gelegenheit geben, so langsam vielleicht also da, da, also durch, die, durch das was man halt erzählt darüber über das Thema äh, sich zu überlegen, okay könnte das auch nicht zutreffen. Ja, also man muss nicht unbedingt direkt den Bezug zu der Person selber herstellen. Ähm, das machen die Leute schon, schon ganz alleine in der Regel. Was vielleicht auch ginge, einfach ähm, von den eigenen Labeln zu erzählen. Wenn es jetzt zufällig, ähm, wenn du jetzt zufällig vermutest, die Freundin oder die Freundin ist Ace oder Aro und eins von den Labeln hast du selber, könntest erzählen, ähm, wie du die Label äh, für dich definierst oder ähm, ansonsten, ähm, könnte ich mir vorstellen, vielleicht äh, zu erzählen, äh, so nach dem Motto: Ich habe äh, von dem und dem Label äh, erfahren und finde das voll interessant. Hast du davon schon mal gehört? Ähm, könnte vielleicht auch eine Möglichkeit sein. Aber ich kann auch definitiv sagen, dass was Tenner eben meinte: ähm, die Frage, also eine Person direkt zu fragen, kennst du das Label, kann auch funktionieren. <lacht> Also ja, nee, vielleicht jetzt nicht nicht so direkt so kennst du das Label, sondern vielleicht eher so anfangen wie äh, du. Ich habe äh, letztens eine, eine Sendung gesehen über das und das Thema, und die war super interessant oder sowas ne, oder das Buch gelesen oder die Serie geguckt und äh, ja, so hatte ich das eher gemeint. Das ist dann das ist dann ein etwas eleganterer Gesprächsanfang. <lacht> ja genau. Ja. Ähm, ich glaube, es kommt drauf, drauf an, wie ich die äh, befreundete Person einschätze. Ähm, also ich mhm. bin direkt gefragt geworden gefragt worden von einer Freundin, ob ich äh, Ace bin. Mhm. und das war in dem Zusammenhang völlig okay, aber es geht ist natürlich nicht immer die beste Lösung. Ähm, also, ja, vielleicht die eleganteren Wege zuerst wählen und dann die direkte Frage. Aber wenn ich den Eindruck habe, äh, ich kenne die Person so gut, dass ich glaube, die Frage direkt zu stellen auch okay ist, Ja, kann das auch funktionieren? Ähm, ich, ich würde gerne ähm, mal, also weil, weil ich tatsächlich so eine Situation erlebt habe, also dass, dass das jemand bei mir gemacht hat, ähm, das mal kurz erzählen. Also das war 2016. Ich habe ähm, angefangen, einen Roman zu schreiben, einen Fantasy-Roman, und äh, hatte ursprünglich vor, den Protagonisten in eine Liebesgeschichte zu verwickeln und auch in eine sexuelle Szene. Und irgendwie habe ich da gemerkt, so, äh, irgendwas klappt da nicht. Ähm, also, das war irgendwas war in Anführungszeichen seltsam bei dem. Ähm, und hab dann halt versucht herauszufinden, was los ist mit ihm und hab, bin dann über ganz, ganz äh, seltsame Seiten irgendwann äh, auf das Thema Asexualität gestoßen. Das hat mich dann direkt fasziniert. Also das hat, das hat mich gecatcht und ich, ich habe dann halt äh, das natürlich in die Suchmaschine eingegeben und bin dann auf dem deutschsprachigen AVEN Forum gelandet ähm, und habe dort erstmal im Beziehungsunterforum, das öffentlich zugänglich ist, einfach mal gelesen und festgestellt, aha, okay, parallel zu meinem, zu meinem Protagonisten. Und erstmal noch gedacht, hm, kommt dir bekannt vor, aber naja, hat ja nichts mit mir zu tun. Ich bin ja, ich bin ja eine Hete. Von wegen. Ähm, und dann habe ich mich mit, dem, mit einem der Forenadmins in Verbindung gesetzt, äh, weil ich äh, halt Infos wollte und da nichts falsch machen wollte dann in der Geschichte bei der Darstellung, habe ihm äh, dann ein paar Passagen geschickt und irgendwann, nach, also wir haben monatelang hin und her gemeldet und irgendwann hatte er dann eine von diesen Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr existierenden äh, quasi Vorspielszenen äh, gelesen und also er hat sie zerrissen, zerris wofür ich ihm sehr dankbar bin und dann hat er irgendwann so zwischen den Zeilen was durchklingen lassen. Also, er hat äh, irgendwie sinngemäß geschrieben, also er sei ja non ist, aber selbst er wüsste, dass Erregung nicht erst durch Handanlegen an, äh, bei Mann oder Frau entstehen würde. Und ich dachte so, wieso musst du einen Monat lang über diesen Satz nachdenken? Und dann hat es Klick gemacht. Also, er hat mir durch, sehr durch die Blume zu verstehen gegeben: Du, ich glaube, du solltest mal über das Label nachdenken. <lacht> also ich habe ihn dann hinterher gefragt und er meinte, ja, ja, ich wusste nur nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich glaube, wir sollten mal wieder im, im äh, Twitch-Channel ja. gucken, ne? Ja, ja, ich, ich wollte eigentlich auch noch was sagen dazu. Mhm. Ich, ja. lese ich lese mal gerade, ich lese mal gerade und ja. genau. Ich wollte einerseits noch sagen, dass es natürlich auch immer hilft, selber relativ offen zu sein über diese... Sachen über seine eigenen Labels, wenn man denn auf dem ace oder Aro spektrum ist irgendwo, ähm, dann ist es auch sehr leicht oder trotzdem nicht sehr leicht, aber einfacher, da mal einfach casually drüber zu reden oder zu sagen, ich meine, wenn man bei irgendwelchen Sachen dabei war, wie, was weiß ich, dem Livestream jetzt oder wenn ich eine Podcast-Folge aufgenommen habe ich oute mich manchmal einfach ganz simpel mit, ja, ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen zu Aromantik oder Asexualität oder was auch immer gerade das Thema ist. Das funktioniert ganz gut und Getz hatte da auch noch, Getz Likes Cake hatte geschrieben, Podcast-Folge oder Buch empfehlen oder rumliegen lassen wäre auch noch eine Variante mhm. und das finde ich auch sehr cool. Genau. Und ähm, genau, der Kommentar, den du eben noch erwähnt hattest, äh, in, das ist äh, von Lehrt Tom im, im Twitch-Chat, äh, ein paar Worte ergänzend äh, zu der Frage nach dem Ansprechen der Orientierung, ich finde es wichtig, nicht nur den Begriff in den Raum zu stellen, es sollte auch ein erläuterndes Gespräch folgen, mir selber so passiert und ich habe den Kontext jahrelang falsch interpretiert, was genau den gegenteiligen Effekt hatte. Ah, okay, also da hat wahrscheinlich irgendjemand den Begriff einfach in den Raum geschmissen und äh, danach nicht erklärt, was es heißt. Vermute ich mal. Na, das ist natürlich dann etwas ungeschickt, ja. Also man sollte dann schon das irgendwie auch ähm, dann auch erklären, was man damit meint. Und ähm, damit die Person auch die Chance hat, wirklich darüber nachzudenken, wie ist das bei mir? Ähm, weil unter asexuell oder aromantisch stellen sich die Leute ja unter Umständen auch Dinge vor, die da überhaupt nichts mit zu tun haben oder Beziehungsweise der Begriff asexuell ist ja auch für andere Dinge im Umlauf. Durchaus. Ähm. Also die asexuelle Vermehrung von Amyben oder sowas könnte zu Missverständnissen führen. Durchaus. Vermehren durch Zellteilung? Nee. Ganz neu. der Frühzeit-Aces, denen diese Frage gestellt wurde. Ist, äh... Ich, ich hätte das gerne mal gehabt, das wäre so lustig gewesen. Ich weiß nicht, ob ich mich nochmal haben will. <lacht> ich hätte diese Frage gerne mal gehabt. Das ist so. das wird ja Aber hey, jetzt hat noch ein bisschen was geschrieben, was ich ganz gut finde. Wir kriegen jetzt andere Fragen, wollte ich sagen. Das stimmt, das stimmt. Habt ihr auch viele allosexuelle Freundinnen? Ja. Das sage ich nur. Ach ja. Die Mehrheit meiner befreundeten Personen ist allosexuell, alloromantisch. Also ja. <lacht> ich habe neulich ein Interview gemacht bei einem anderen größeren Podcast und eine der Fragen war, habt ihr auch viele, also mit einer zweiten Person, und sie haben uns gefragt, ob wir auch viele allosexuelle FreundInnen haben. Ja. Mhm. Nein, die sortiere ich aus, oder wie? <lacht> nee, eigentlich nicht. Erste Frage. <lacht> oh ja. Ich, ich mache so da mal einen Eingangstest vorneweg. Mit dir kann ich nicht befreundet sein. Du bist <lacht> nicht <asen>. nee. Ace. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, es ist auch sehr lustig, mit, äh, also unter Umständen mit äh, allo personen Filme zu gucken. Das führt, führt dann zu sehr, sehr, sehr, sehr, sehr lustigen Dialogen. Ähm, aber äh, Gets Likes Cake hat auch. Äh, gerade in Reaktion auf die, den Kommentar von Lea Tom äh, noch geschrieben, ähm, dass, äh, dass, ja, dass Getz es auch erlebt hat, dass das ähm, als Krankheitsbegriff verwendet wurde. Also asexuell als Krankheitsbegriff. Und, ähm, und zwar als Getz, dass es den Begriff das erste Mal gehört hat. Und das, das ist fatal. Das ist richtig übel. Ja, Getz hat ja gerade auch geschrieben, dass es das Lange sehr schwer gemacht mhm. hat, sich mit dem Begriff zu identifizieren. Ja. Und das ist sehr nachvollziehbar, weil man sich, weil gerade wenn eine Person sich vielleicht eh schon kaputt fühlt oder mhm. denkt, dass irgendwas falsch ist oder irgendwas anders ist, und dann bist du ja eigentlich noch ähm, verwundbarer dafür, für Pathologisierungen und so weiter. Ja, kenne ich. Ja. Ich kenne das ähm, ähnlich. Nicht unbedingt, ähm, dass es bei mir äh, war, weil ich es als Krankheitsbegriff kannte. Aber ich habe zum ersten Mal davon in einer Fanfiction gelesen und habe die Person in den Kommentaren, die das geschrieben hat, gefragt, was denn Ace heißen soll. Weil es stand nicht asexuell, sondern es wurde immer Ace geschrieben. Und ich stand komplett auf dem Schlauch. Und dann wurde es aber ähm, erklärt mit... Ähm, keine Libido zu haben. Ähm, also es wurde nicht äh, gesagt, es ist keine sexuelle Anziehung, sondern einfach, du willst keinen Sex haben und du hast kein Bedürfnis nach irgendwas, was damit in Zusammenhang steht. Und da habe ich ge erstmal gedacht, aus der Fanfiction, was die Person, wie die beschrieben wurde, es kam mir bekannt vor, aber irgendwie dann passte die Definition, die mir da gegeben wurde, irgendwie so voll. Also nicht vollendig, aber es passte nicht so ganz. Und ähm, ja, also die Erklärung, die mir gegeben wurde, hat es auch äh, schwieriger gemacht, beziehungsweise dann noch ein paar Jahre rausgezögert, bis äh, eine Freundin mich dann fragte, sag mal, bist du eigentlich asexuell? Und ich war so, ich weiß nicht, habe ich schon mal drüber nachgedacht. Und dann ja. nochmal die äh, Definition, die wir ganz am Anfang auch hier schon gehört haben, rausgefunden habe. Ja ja gut, ich meine, man muss halt auch, äh, das, das äh, ist jetzt ein schöner Übergang zu, der, zu dem nächsten Kommentar, den wir gekriegt haben, äh, äh, weil da, da ging es nämlich um die Frage, ob wir Buchempfehlungen haben ähm, und ich habe einfach mal den Link von Aktivista äh, mit der, mit der Bücherliste reingesetzt. Ähm, es gibt ja halt auch einige Serien und Filme, die halt, Charaktere drin haben, die man als asexuell lesen könnte. Ähm, zum Beispiel Sherlock von DC oder, ähm, oder zum Beispiel äh, Big Bang Theory äh, mit Sheldon oder ähm, was war es? Dexter? Ja, wobei die ja, ja beide relativ problematisch sind. Ja, eben. Also das wollte ich, darauf wollte ich gerade hinaus. Also es gibt halt durchaus Figuren, die sind potenziell asexuell gecodet oder halt im Headcanon asexuell. Und äh, sind aber von ähm, auf verschiedenste Weisen halt so problematisch, dass man damit eigentlich nicht gleichgesetzt werden möchte. Also vor allem mit Dexter nicht. So mit einem Serienkiller, äh, ich weiß nicht. Ja, wobei Dexter noch relativ gut geschrieben ist. Das mhm. Problem wäre, wenn es nur diese Repräsentation gibt und es gibt halt einfach nicht viel Repräsentation. Nicht viel Mainstream-Repräsentation, ja, Dexter echt. ist noch, ist mhm. wie bei manchen anderen Charakteren ja noch einfach, dass er dadurch, also dass seine, die, seine Asexualität ja eingesetzt wird, um ihn zu entmenschlichen. Ja, genau. Und das sind dann die Charaktere, die dann im Laufe der Staffeln mhm. plötzlich allosexuell werden, weil entschieden wird, wir machen die jetzt doch menschlicher. Mhm. Genau, ja. also was, was du gerade äh, erwähnt hast mit der mit Entmenschlichung, der das ist halt auch so, so ein Punkt, ne? also was, worauf ich auch hinaus wollte. Also wenn, wenn dann Charaktere, die eventuell als asexuell gelesen werden könnten oder halt tatsächlich auch so genannt werden, dann auch generell so emotionslos oder halt auch sehr misanthrop auch dargestellt werden, weiß ich nicht, also da würde ich mich ehrlich gesagt nicht mit ähm, identifizieren wollen. Na, also das ist einfach und wenn es dann, ja, wie du sagst, der Schwerpunkt der Repräsentation, eben solche Charaktere auf solchen Charakteren liegt, wird das dann halt schon sehr schwierig. Deswegen ist es ganz gut, dass es mittlerweile Serien und Filme gibt, die positive Repräsentation haben und zwar richtige, gute, also ja nicht nur positive Charaktere, sondern insgesamt auch gute Repräsentationen, wie zum Beispiel Loveless von Alice Oseman und ähm, oder halt auch äh, die leider viel zu früh eingestellte Serie auf Netflix, äh, die, die Imperfects. Da ist äh, eine der drei Hauptfiguren ist halt auch asexuell. Ähm, was dann auch ein bisschen mit, ihr, mit, ihrer, ähm, mit ihrer Fähigkeit, die sie bekommt, kollidiert. Ähm, weil sie, sie ähm, sendet nämlich Pheromone aus, die die Leute sinnlos äh, machen. Und ja. <lacht> läuft dann ständig in irgendeinem Raumspray rum. Also das. Ja, das kann man, man kann solche Geschichten sehr lustig erzählen. Genau. Will jeder von uns vielleicht noch ein Buch oder eine Serie nennen, die wir besonders gern mögen? Ähm, meine ja. Lieblingsbuchreihe ist zum Beispiel die City of Spires-Reihe. Vier Bücher, alle relativ dick, aber ganz viele, also nicht nur ein Charakter auf dem aromantischen und oder asexuellen Spektrum, sondern mehrere und auch sehr viele andere queere Charaktere. Ich liebe diese Serie. Ähm, sind sehr, also meiner Meinung nach sehr gute Bücher. Und ähm. ich will noch. Hm? Ich? Und ich will noch Werbung machen für Beweisstück A, wenn wir hier sind. <lacht> das, da kannst du dich nicht rumdrücken, Tanner. Ich habe eben überlegt, ob ich so dreist sein soll. Werbung ja, also das, das steht aber auch tatsächlich äh, in der, in der äh, Liste von Aktivisten drin, also das Erste. Ähm, genau, weil äh, das ist, das ist äh, eine deutschsprachige Kurzgeschichtensammlung ähm, mit insgesamt 19 Geschichten, zu, ähm, also wo entweder die Hauptfiguren äh, auf dem asexuellen Spektrum sind oder zumindest das Thema äh, in der Geschichte wichtig ist. Ähm, genau, und die haben Camilla de Winter und ich vor zwei Jahren zur Ase Asexual Awareness Week, also zur Ace Week, ausgegeben. Und äh, wir haben jetzt gerade aktuell die ähm, Ausschreibung für die zweite Kurzgeschichtensammlung beendet und haben einen Riesenpool an neuen Geschichten. Und, es wird, und da wird auch das aromantische Spektrum ein bisschen stärker vertreten sein. Also es wird ziemlich spannend. Da sind äh, Geschichten dabei von... Ähm, ja, von Thriller über Urban Fantasy, äh, kurze Slices of Life, also von Humor bis äh, extreme Spannung, ist alles dabei. Ist yes. ja. hm. So, ich möchte mal gerne noch was sagen. Also ich kann ein Buch empfehlen, aber vor allen Dingen haben wir wieder einen Kommentar bekommen, aber ich fange mit dem Buch an. Hm. Lokis Fesseln von Camilla de Winter kann ich sehr empfehlen. Right äh, als yeah. Präsentation, ich, also wunderschöne Geschichte, kann ich wirklich nur empfehlen. So, äh, ihr könnt sie ja in den Chat vielleicht noch schreiben. Äh, ich möchte jetzt aber gerne von Scooby gehört <lacht> gerne noch einen Kommentar vorlesen und da kommt auch gleich noch danach einer rein. Äh, okay, ich lese den danach zuerst vor, ausnahmsweise, weil es um ein Buch geht. Danach steht, wo wir gerade bei Loveless waren, in vielen von Ace Osmans äh, Büchern gibt es ace charaktere wie die demisexuelle Hauptperson in äh, Radio Silence. Ähm, das nochmal am Rande erwähnt. Mhm. Und damit wird das Buchthema kurz beendet, weil es Girl hat was anderes geschrieben und zwar zu Asexualität als Krankheitsbegriff. Ja, absolut. Es gibt äh, zum Teil psychologische Diagnosen im ICD-10 wo ein generelle Des, äh, generelles Desinteresse an Sexualität und Romantik als Symptom, zum Beispiel von schizoider Persönlichkeitsstörung, glaube ich, steht. Ich finde das mega problematisch, habe mich in einem Vorlesungssaal mit über 90 Studierenden drin, aber leider nicht getraut, was dagegen zu sagen. Das ärgert mich manchmal immer noch. Ähnlicher ging es mir auch im Wahlpflichtkurs äh, Sexualberatung. Äh, ich studiere angehende Psychologie. Angewandt. Angewandt. Ja, lesen müsste man können. <lacht> ja, da habe äh, ich ja. ganz viel Zeug zu sagen. Okay. okay. <lacht> genau, also das Ganze startet ja erstmal, wenn, wenn man uns das so ein bisschen historisch anschaut. Da gab es früher mal die äh, äh, Diagnose Hyposexualität, also eben nicht genug Interesse an Sex letztendlich, als eigene Diagnose. An sich gibt es die Diagnose immer noch, aber er wurde eben hinzugefügt, dass es zum einen eben einen Leidensdruck geben muss und dass die Leute eben auch äh, nicht asexuell sein dürfen. Ja, also, beziehungsweise, wenn du nicht asexuell bist, dann hast du vermutlich auch keinen Leidendruck. Das ist ja so ein bisschen äh, doppelt gemoppelt. Genau, äh, das, das hat man so dann in den. Nein, das Problem ist, Ja, also, ja, Leidensdruck Leiden... ist immer ein bisschen kompliziert. Ja, Wenn weil... da jetzt irgendwie aufgrund von anderen Leuten ein Leidensdruck herrscht, ist es wieder ein bisschen, ja. ja es Aber ist Aber halt kurz nicht gesagt, abgeklickt. Leute, die sich damit wohlfühlen, sollten zumindest nicht äh, diese Diagnose bekommen. Zumindest hm. nicht von irgendeinem vernünftigen Psychologen. Es gibt natürlich, ja, äh, was im ICD sollten. steht und was dann in echt passiert, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ja, das ist auch inzwischen so komplex, dass es da eigene Leute gibt, die da für die Doktoren eingeben, was da jetzt drin steht, also so Codierungsfachkräfte. Genau. Ich würde auch fast wetten, wenn man da äh, noch weiter reinschaut, würden sie vielleicht noch auf irgendwo einer Fußnote auf der 200. Seite äh, irgendwo erwähnen, dass da vielleicht da sexuelle Leute nicht mit gemeint sind oder sowas, aber es ist natürlich schon ein Problem, wenn das da jetzt irgendwie einfach irgendein äh, eine Person, die angewandte Psychologie äh, studiert hat, sieht bei einer Person und nicht allzu viel darüber weiß und eben nicht so aufgeklärt ist. Das ist ja, ja auch einer der Gründe, warum wir das Ganze eben machen. Da gibt es auch, äh, glaube ich, ein paar Flat Und ja, das ist natürlich dann nichts Krankes genommen. Und Film wird gleich was sagen. Ne? Und dann auch, ja, dann. ich wollte sagen, dass ich bei der HSDD-Diagnose, es ist ja generell so ein bisschen die Frage, dass es da Diagnosekriterien gibt, die einfach oder von denen ein großer Teil auch auf Menschen zutreffen kann, die auf dem asexuellen Spektrum sind. Und wenn diese Person diesen Begriff noch nie gehört hat, ist die Chance, dass sie pathologisierende Erfahrungen gemacht hat oder vielleicht denkt, dass was falsch mit ihr ist oder darunter leidet, weil sie in einer Partnerschaft ist, wo ja in der ja, vielleicht mehr Sex gewünscht ist, als sie haben möchte, etc. Ähm, da besteht ja auch, nachdem wir momentan leider immer noch den Stand haben, dass quasi dann in der Sexualtherapie mehr der Standpunkt besteht, ja, die asexuelle Person, die Person auf dem asexuellen Spektrum müsste sich ändern, oder die Person, die weniger Bedürfnis nach Sex hat, ähm, oder auch keines in manchen Fällen, oder vielleicht auch gar keinen Sex haben möchte, mhm. die wird dann oft problematisiert und dadurch kann ganz leicht das Gefühl entstehen, mit mir stimmt etwas nicht oder ich bin falsch, egal ob jetzt in einer Fußnote steht, wenn da kein Leidensdruck vorhanden ist, dann ist nämlich ein Leidensdruck vorhanden mhm. und der kommt aber nicht direkt aus der Asexualität. Also das war ja schon bei der ich das tonen, Homosexualität nicht sinnvoll, hm. Homosexualität behandeln zu lassen, wenn die Person darunter leidet. Das ist bei Asexualität nicht viel sinnvoller. Ja. Und ich möchte ja, nur ja. ganz kurz, äh, das, was du gesagt hast, Giselle, ist für das DSM-5 richtig. Das heißt für das Manual, das in den USA verwendet ja. wird, während das ICD-10 und das ICD-11 Asexualität nicht als Ausschlusskriterium nennen. Das ist, das haben die nicht auf dem Schirm. Das ist, also das, das okay. ist wirklich nur das DSM-5. Und das ICD-11 wird, also ICD wird halt außerhalb der USA, also halt weltweit benutzt, unter anderem in Deutschland. Und äh, ja, das ja, heißt, genau. ja, da habe da hab ich, ich die beiden durcheinander gebracht, ne? Genau, also, aber mein nächster Punkt war ja auch noch, äh, wie du meintest, dann ist ja auch die Frage, wie man das eben behandeln will. Das mm. ist ja da auch jetzt nicht so leicht, dass man äh, den Leuten jetzt irgendwelche Hormone gibt und die jetzt plötzlich äh, ganz viel Libido kriegen oder sowas. Und da muss man ja dann auch eigentlich mal schauen, äh, warum wäre das? Und da wird man ja auch irgendwie denken, da macht der Arzt ein Blutbild oder sowas und schaut, wie dann eben die Hormone sind. Und je nachdem, es gibt eben auch einfach da recht viel Varianz bei, äh, also auch eben ganz hormonell, ich sag mal, gesunden Leuten. Und dann ist auch irgendwie so die Frage, was will man da überhaupt behandeln? So, kann man da überhaupt was tun oder ist es einfach irgendwas, das da drin steht? Ja, genau. Und auch dort, wo es diesen K-Wert gibt, dass Personen, die sich als asexuelle, äh, asexuell identifizieren und das Wissen nicht ähm, diagnostiziert mhm. werden. Wir hatten uns dadurch neulich über eine Studie unterhalten, Tanner. Mhm. Ja, richtig. Ähm, die sich mit ace feindlichkeit also mit Ace-Feindlichkeit eigentlich auseinandergesetzt hat. Sehr stark aus Australien und wo eben, ich glaube, elf Leute war, nee, ja doch, El elf Leute, glaube ich, mit mit befragt wurden, die eine Diagnose hat, bekommen hatten, also eine HSDD-Diagnose, mhm. und ich, wenn ich mich recht erinnere, sieben, ja, wurden ich, sieben, ja. sieben von denen diagnostiziert, obwohl sie zu dem Zeitpunkt als asexuell geoutet war, waren, mhm. und jetzt wissen wir nicht, wo genau diese Leute waren, und zehn ist keine, keine große Zahl, also der Pool ist nicht sehr groß. Okay. Also, Aber ja. wenn von zehn oder elf Leuten sieben diagnostiziert werden, dann ist das vielleicht schon so ein bisschen kritisch. Ja. Ähm, ich verlinke mal die Episode von The Ace Couple. Das ist auch ein englischsprachiger Podcast. Ähm, die sich mit dieser Studie auseinandergesetzt hat und mit der Person, die die Studie äh, durchgeführt hat. Ähm also die, äh, genau, die Person selber sitzt in, in Australien, aber die Leute, die befragt wurden, stammen aus allen Ländern dieser Welt. Also da ist ein Schwerpunkt natürlich auf den USA, auf Großbritannien, Festland Europa, Australien, aber äh, ja, da sind Leute aus allen möglichen Ländern dabei. Also, und das waren etwas über, wie viel waren es? 6000? Nee, Quatsch, weniger. Ja. Oder doch, 6000, ne? und, äh, und, so. und von denen war es halt ein ganz kleiner Bruchteil, der tatsächlich gesagt hat: Ja, äh, mir wurde da, äh, also ich wurde quasi von der mich therapierenden Person genötigt, äh, ja meine also meine Orientierung zu ändern beziehungsweise wahrscheinlich wollten die dann über Verhaltenstherapie irgendwie was äh, daran drehen und ähm, als ich das neulich dann ich habe den ich habe den, den Podcast Link auch geteilt auf Facebook und daraufhin hat mich eine äh, mit mir bekannte Person die auch äh, Psychologin ist angeschrieben und gesagt das ist das die müsste man eigentlich melden da habe ich halt geschrieben, ja gut, das Problem an der Sache ist, du weißt nicht, wie, ich weiß nicht, wie die Regelung in den jeweiligen Ländern ist und ich weiß jetzt aus dem Stehgreif nicht, äh, aus welchen Ländern diese Leute kamen, die die Aussagen da getätigt haben. Aber ja, müsste man. Ne? Also das darf eine therapierende Person nicht. Das geht einfach nicht. Das ist halt auch einfach extrem schädlich ja. für die Personen, die da ja. in Therapie sind. Und das bezieht sich nur auf die Diagnose. Es gibt ja auch genügend Erfahrungsberichte von Menschen, die in Therapie waren und wo dann versucht wurde, Asexualität oder Aromantik zu therapieren mhm. Ähm, mhm. und nicht das eigentliche Problem der Leute. Ja. Das ist natürlich dann genauso problematisch. Mhm. Ja, ich wollte noch, wir wurden oben noch gefragt im Chat auf Twitch, wann mhm. das geplante Erscheinungsdatum Hab ist. Habe ich schon Ich, von, Hab ich schon ah, hast du schon. Ja. Also es Erscheinungsdatum, zwei, ja genau. Also das ist äh, genau. voraussichtlich die Ace Week dieses Jahr. Das heißt auch wieder in. Oktober. -Okay. okay, ich wollte gerade sagen, wir sollten sagen, wann das ist. Ja ja, das ist die letzte, ja. die letzte, Oktoberwoche immer. Die ist, das ist fix, genau. Und das haben wir beim ersten Mal schon geschafft. Äh, das war äh, okay. das auch perfekte, perfekte Werbung, weil ja die Community hat es geteilt. Ähm, und ja, und wir, wir peilen das halt auch dieses Mal wieder an. Das wird auch wahrscheinlich funktionieren, weil wir auch gut vorgearbeitet haben. Und äh, dieses, dieses Mal ja nicht verlängern mussten, beim letzten Mal schon. Das heißt, äh, wir werden, ja, das, das wird klappen. Ähm, genau. Aber wir könnten doch einmal mal kurz noch mal auf das Bild eingeben von Melle. Ja, ja genau. Ach, das, das Bild ich müssen ich noch mal wieder. Sache, da ist so richtig viel passiert. Also ja. äh, Melle ist gerade also an einem weiter ja. Ja. ja, Melle, erzähl mal. Ja, also wir haben jetzt die beiden Hauptcharaktere fertig, soweit. Äh. Und äh, wir haben den Hintergrund jetzt hinzugefügt mit einem schönen blauen Himmel und einem Regenbogen. Und ich mache mich jetzt langsam dran mit den äh, Hintergrundcharakteren. Ähm, also der Plan ist erstmal die Hintergrundcharaktere auszumalen und dann ganz zum Schluss die äh, Flaggen zu verteilen, spontan und zufällig. <lacht> genau. Ich finde, Aaron und Ace sehen so glücklich aus. Mhm. Ja. Sie haben Community. Community ist wichtig. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm. Das ist übrigens eine schöne Überleitung. Wie, wie, wie, wie wichtig ist euch eigentlich Community? Also ich, ich selber äh, habe am Anfang sehr davon profitiert, aber ähm, mittlerweile ist es eher so ein, ich habe dann so die Leute, die ich kenne und die ich gut leiden kann und äh, mit denen ist das dann, mit, also mit denen hänge ich dann auch gerne ab, aber ich ähm, beschäftige mich jetzt nicht mehr so viel in den äh, auch in den Foren oder, oder so, aber ich, ich es tut mir gut, das zu wissen, dass halt die Leute da sind und äh, dass ich mich mit einem Teil der Community sehr, sehr gut verstehe. Aber wie ist das bei euch? Wie wichtig also, ist euch das? Ich hänge immer mal noch gerne mit den Leuten rum. Also ich bin auch gerne, wenn ich Zeit habe, zu den Community-Treffen. Da ist nur so ein kleiner Podcast, der ganz schön viel Zeit frisst. Das weiß man auch nicht. <lacht> Welcher das ist. Cool. <lacht> aber ich hänge auch wahnsinnig gern mit euch rum. Das macht mir auch Spaß, sonst würde ich nicht so viel Zeit in diesen Podcast investieren. Und also ich nutze das schon noch, aber ich sag mal, ich habe mich im Großen und Ganzen gefunden und kann sein, dass ich noch mal was ändere. Ich bin jetzt von Fragen stellen eher Übergang zu dem Erklärbär-Modus. Äh, vorzugsweise mache ich das aber im Bereich Romantik inzwischen, weil da noch einiges kreucht und fleucht an Ideen, wo ich denke, da kann ich noch was zu sagen äh, und ein bisschen aufgehen, weil äh, äh, auch ich, ich sag mal, es gibt so einige Mythen über romantische Anziehung und als Demi -Person, äh, demiromantische Person ist man da einfach geeignet, weil man beide Welten kennt, äh, da so ein bisschen zu quatschen. Ja. Mhm. Also, ich finde Community schon wichtig. Hat bei mir ja eigentlich eine Weile gebraucht, mich überhaupt wieder in eine Community einzufinden, weil ich eine Zeit lang dann also sehr stark Zugehörigkeit zu irgendetwas und zu irgendwelchen Gruppen, egal was das war, sehr stark abgelehnt habe für mich und mein Ideal oder für mich hat das immer noch so eine gewisse Idealvorstellung, irgendwie nirgendwo dazuzugehören, auch wenn das natürlich so nicht möglich ist. Ähm, aber ich dann, bin dann dazu übergegangen, mir das sehr bewusst auszusuchen, schätze ich. Oder bewusst her. Und inzwischen ist mir das schon sehr wichtig geworden. Einfach einerseits, weil ich es mir ausgesucht habe, mit welchen Leuten ich da... Community-Bilder auch und die eine Community gibt es ja auch nicht, sondern es gibt eigentlich viele A-Spec-Communities und so. Hm. So ein Monolith ist das Ganze ja dann doch nicht. Ähm, aber ich finde es auch sehr wichtig für mich, einerseits, weil ich mich mit Leuten austauschen kann, auf eine andere Art und Weise. Auch wenn ich nicht, ne, also ich habe ja auch ein paar Personen auf dem Ace-Spektrum, in meinem direkten, also direktes Umfeld ist jetzt gut gesagt, aber halt in meinem Umfeld inzwischen. Ähm, in meinem persönlichen Umfeld, so. Das ist bessere Formulierung. Aber ich finde auch, dass auf die, in den ace community sehr differenzierte Diskussionen geführt werden können und Gespräche die teilweise an anderen Orten schwieriger sind. Und ich meine, es klingt für manche Leute immer so ein bisschen absurd, wenn ich das so sage, aber ich sage immer, ich habe in keiner Community so differenziert über Sex und Sexualität geredet wie in der Ace-Community. Ist so. Und ist auch total wichtig, weil ich finde, das tun wir teilweise viel zu wenig. Oh ja. Ich also auf anschauen. so einer Ebene. Also ich habe noch in keiner Community mich so sehr mit meinen Gefühlen auseinandergesetzt und Emotionen wie sonst irgendwo. Und ich kann sagen, es ist erstmal erschreckend, aber es tut verdammt gut. Deswegen finde ich es immer lustig. Es gibt Leute, die, die sagen, du sagst doch nur, dass du asexuell bist oder aromantisch oder sonst irgendwas, weil du vor deinen Gefühlen davon rennen willst. Nee, nee, nee. Schlechte Community dafür. Sehr schlecht. No. Ja. Don't even try. Wenn du dich bestecken willst. Gehe woanders hin, aber das ist sehr schlecht. <lacht> That won't work. Mm -hmm. ja, ich ja. finde gerade Selbst das heißt, wenn es durch die Blume ist. Hm? Ich finde <lacht> find gerade, dass wir in dieser Community so ähm, differenziert reden können und äh, eigentlich so ungefähr alle Fragen stellen können. Ähm, das finde ich so nice daran und deswegen ist also ein Grund, warum mir die Community so wichtig ist. Ähm, ich finde es sehr äh, ja, stärkend zu wissen, dass es da Leute gibt, denen es ähnlich geht und ähm, an die ich Fragen stellen kann oder mich wenden kann, wenn irgendwas ist, ähm, wo ich dann weiß, okay, ähm, Sie haben vielleicht ähnliche Erfahrungen oder können es zumindest leichter nachvollziehen als andere Leute. Ähm, ja, und natürlich sehr wichtig auch noch äh, lokale Communities. Ähm, ja. ja, teilweise aber nicht nur wegen, da sind Leute, mit denen ich reden kann, sondern auch einfach, weil ich sehr gerne äh, viele Leute zum Quatschen habe äh, und gerne neue Leute kennenlerne. Es fällt mir schwer, aber ich mag es eigentlich gerne. Ich will die Leute auch nicht vermissen, die ich kennengelernt habe. Mhm. Also generell in der gesamten aceback community und generell in queeren Communities. Ah, genau. Ja, genau. Ich finde es auch einfach immer schön, dass man dann auch mit Leuten eben auch äh, anderes Zeug machen kann. Also wir hatten ja zum Beispiel von seinem so letzten Ace-Meeting war jetzt eben Transfer of Visibility. Da haben uns eben auch ein paar von uns vorher einfach getroffen und waren eben auch auf der Demo dabei. Und da hat man eben auch direkt so eine Gruppe an Leuten, die auch queer sind, womit man eben gemeinsam Sachen machen kann. Ich finde auch immer sehr cool bei äh, uns äh, lokal jetzt bei Stammtischen ähm, ist auch einfach wir reden oft gar nicht unbedingt über das Aceback, aber über andere Themen und es ist trotzdem irgendwie so ein ja so ein Verständnis äh, da und ähm, ja welche Fragen ähm, ja wir vielleicht nicht mehr hören möchten so weil ähnliche Erfahrungen da sind und die so, so Fragen, die nervig sind oder vielleicht einfach nicht schön zu hören sind, dann einfach da gar keinen Raum haben, weil alle wissen, okay, nee, die brauchen wir hier nicht auch noch. Mhm. Weil ich über diese Fragen lustig machen. Auch kriegt er auch immer die Frage, was eigentlich ganz nett ist. Ja, das ist auch cool. <lacht> mhm. So also zeigt, was man sonst eben einfach nicht machen kann, weil da eben die Zielgruppe fehlt. Ja, Yes. haben wir eigentlich schon mal drüber gesprochen, warum wir diesen Stream genau heute machen? Am 6. Oh, April. Oh, ja, ähm, okay. können wir gleich machen. Ähm, ich habe jetzt noch ganz kurz äh, tatsächlich im Chat ja. zu dem Thema Community äh, einen Kommentar von Wiss. Dieses mit Gleichgesinnten zusammenzusitzen und zwingend gar nicht über das Thema zu sprechen, sondern einfach ein Verständnis zu verspüren und Spaß zu haben, ist immer schön und ich empfinde das als unglaublich wichtig. Bin ich ganz bei dir. Das, ja, das ist verdammt wichtig. Und Gleichgesinnten war jetzt in Anführungszeichen gesetzt, aber ähm, ja, braucht das eigentlich gar nicht. <lacht> in gewisser Weise sind es ja Gleichgesinnte tatsächlich. Ähm, in gewissen Bereichen, ja, ja. Nicht in allen, aber in manchen schon. Ja. Ähm, Oder zumindest ähnlich. Ja. Genau. So, aber jetzt Ace Day. Warum, warum ausgerechnet heute? Ja, du hast gerade schon gesagt, heute ist der internationale Tag der Asexualität. Hm. Genau. Und... Ja, das ist der 6. April. Ähm, findet jedes Jahr statt. Und es gibt auch, abgese auch abgesehen von dem Sch von dem Stream hier, auch ganz viel anderes Programm, auch internationales Programm tatsächlich. Und ja, wir haben dann noch Leitmotive des ACE Days, also kurz auch ACE Days. Nennt sich dann Engagement, Feiern, Bildung, Aufklärung und Solidarität, mhm. unter dem dieses Programm steht. Und ja, genau, darum machen wir heute den Stream, würde ich sagen. Mhm. Jasmin ähm, Benoit hat übrigens heute äh, zu, den, zu den vier Leitmotiven noch äh, ein fünftes hinzugefügt, nämlich Diversity. Was, äh, ja. gerade wenn mhm. es, also, man muss, also zur Erklärung: Jasmin Benoit ist äh, eine britische Aktivistin, äh, äh, sie, ist, sie ist schwarz, sie ist äh, Unterwäschemodel und eben auch äh, Aktivistin für Aromantik und Asexualität und äh, dass das, das Thema Diversity ist natürlich eben auch so so verdammt wichtig, weil ähm, sie sagt halt auch immer, dass, dass äh, gerade Leute, die nicht weiß sind, Leute, die nicht able-bodied sind, äh, gehen halt unheimlich schnell in der Community unter. Ähm, hat Also die Erfahrung hat sie halt gemacht und es ist auch von der Außenwirkung her immer wieder das Problem, dass es dass es sehr oft als eine weiße Orientierung gelesen wird. Und ähm, was dann halt Leute, äh, die eben nicht weiß sind, People of Color durchaus von Probleme, äh, zu Problemen bringt. Weil gerade also äh, schwarze Menschen werden ja gerne hypersexualisiert, zum Beispiel. Äh, Menschen aus dem südostasiatischen Raum dagegen werden eher so desexualisiert. Und äh, dann, dann kommen dann ganz unterschiedliche Reaktionen darauf, wenn die sich als asexuell outen. Also, oder da kommen auch ganz andere Schwierigkeiten, überhaupt ganz andere Hürden, sich selbst zu outen und sich selbst da zu identifizieren. ja Und bei, beim Thema Behinderung genau das gleiche Spiel. Ja. Also, das, ich, da bin ich, bin ich auch sehr froh, dass man sich das auch immer mehr auf die Fahne schreibt, da ein bisschen mehr auch auf Diversity zu achten. Und zum Beispiel auch Barrieren abzubauen und ähm, ja das, auch die, die Vielfalt auch darzustellen. Hm. Genau. Finn, seit wann gibt es denn den Ace Day? Das ist kompliziert, <lacht> ja. Ja. ja. Deswegen habe ich die Frage gestellt, ob ich sie nicht beantworten <lacht> Und schön, dass das. ich ich du dich hingestellt hast. Ich Aber muss auch erst die Seite öffnen, ich glaube seit drei Jahren. Aber es gab schon Anläufe davor, ja. das ist die Kurzfassung. Ja genau, oh. es gab vor ein paar Jahren schon einen Anlauf, in den, der Versuch einen Ace Day zu starten, um eben noch einen Awareness-Tag zu haben. Und das ist dann erst einmal gescheitert, weil der sehr kurzfristig angesetzt wurde und ich weiß gerade nicht, ob über Twitter oder über Tumblr, ich bin mich sicher, ich glaube über Twitter. Keine Ahnung, was weiß Aber ich? Ja. Und dann gab es noch Datumsverwirrung oder so. Dann wurde mal kurzfristig das Datum geändert, weil das an einem anderen Gedenktag lag. Also so viel zu der komplizierten Vorgeschichte des Ace Days. <lacht> ähm, es wurde dann der, eben der 6. April ausgesucht als Datum. Genau, und jetzt seit, ich, seit drei Jahren, glaube ich, gibt es den... Internationalen Tag der Asexualität so wie er jetzt aktuell ist, denke ich. Genau. Mhm. No. Aber wollen wir spoilern, nächstes Jahr wird er an einem anderen Tag liegen. Wir wissen aber noch nicht, an welchem. Ja. Da wurde auch die Community okay. da, da gebeten, dass also da mal darüber zu, zu diskutieren, welches Datum man dafür nehmen könnte. Ähm, ja, der Grund dafür ist, dass. Ähm, der sich nächstes Jahr mit der äh, Autismus, äh, Autism Awareness Week überschneidet. Die liegt halt immer um den 2. April rum. Ähm, und äh, ja, dieses Jahr hat das halt gut funktioniert, weil der 2. April ein Sonntag war und die Woche damit geendet hat. Ähm, aber nächstes Jahr ist halt der 6. April genau in dieser Woche. Und ja, man will halt die Aufmerksamkeit nicht auch von dem anderen wichtigen Thema da weglenken. Und ja, da müssen wir halt dann mal schauen. Ähm, Gets Likes cake hat gerade gefragt, ob wir mehr zu den Leitmotiven des International Asexuality Day sagen wollen. Ähm, also zu Engagement, ähm, ja, Engagement, Aufklärung, Bildung, Feiern und Solidarität. Ähm, Aufklärung, Bildung könnte ich übernehmen. Das ist nämlich einfach. Und das hatten wir ja im Stream eigentlich die ganze Zeit schon, weil es halt einfach wichtig ist, dass es sichtbar ist, dass die Leute wissen, Asexualität existiert und es ist ein Spektrum und weil, weil wenn das nämlich nicht bekannt ist, fällt es Leuten halt schwerer, sich dann auch entsprechend darauf zu verorten und sie laufen dann, wie ich, jahrzehntelang durch die Welt, ohne zu wissen, was mit ihnen los ist und begeben sich unter Umständen in Behandlung, die sie eigentlich nur noch mehr schädigt oder ähm, ja wissen halt einfach diesen kennen einen Teil von sich nicht, selbst wenn es jetzt also ja das, das ist halt nicht nicht nicht schön. Wir brauchen diese Aufklärung. Ähm, kann jemand was zum Engagement sagen? Engagement ist das schwerste. Ey. Jetzt kriege ich wieder mal was leichtes. <lacht> hm. Ich dachte, wir, wir haken das Schwerste zuerst ab. Nein? Ich kann es probieren. Ich habe mich nicht vorbereitet. Das ist das Problem. Da war, ich habe mich erwischt. Da, da bin ich <lacht> tatsächlich auch also, nicht so genau beschäftigt mit diesen, mit diesen vier Leitmotiven. Also gebe ich ganz offen zu. Dann versuchen ähm, wir erstmal die anderen. An. <lacht> ja, die leichten. Also äh, Solidarität. Finn, willst du was sagen? Du meldest dich aber irgendwie zwischendurch. Ein bisschen hatten wir Ich wollte Feiern nehmen, aber Tenna war schneller. Egal, Solidarität. Ähm, ich denke, dass einfach auch wichtig ist, ein, miteinander und mit der Community auch solidarisch zu sein und zusammenzuarbeiten und auch mit Leuten, die vielleicht nicht genau dieselbe, dieselben Identitäten haben und dieselben Begriffe, die wir nu wie nutzen, wie wir innerhalb der Ace-Community, würde ich sagen. Hm. Ja, genau. Ja, dass das nicht quasi so, eine, so, eine, um, so ein Flickenteppich von verschiedenen kleinen Kleingruppen entsteht, die sich dann eventuell gegenseitig ausgrenzen, was ja teilweise durchaus passiert in unterschiedlichen Teilen der Community immer mal wieder. Also das ist, nicht, ist ja nicht Ace-Community spezifisch, das passiert in allen Communities, ähm, dass, dann halt zum, dass es dann zum Beispiel heißt, ja, ja, ihr seid nicht Ace genug, zum Beispiel, oder äh, dass nicht genug für Barrierefreiheit getan wird und so. Dass man alle diese Dinge auf dem Schirm hat und halt, wir, wir sind nur gemeinsam stark und gemeinsam können wir mehr erreichen. Ja? Und wir fördern uns auch gegenseitig. Ja? Also wir promoten zum Beispiel dann äh, andere Podcasts oder andere kreative Leute, Romane und so weiter und so fort ja? und Events. So. Solid Solidarität und ja eigentlich im Zusammenspiel mit Bildung ist natürlich auch etwas, wo äh, nicht ACES ähm, unterstützen können, äh, wenn sie möchten, zum Beispiel verbreiten, dass es den IAD gibt und vielleicht auch doch dabei schreiben, was Asexualität oder das asexuelle Spektrum ist. Also natürlich wir, die selber irgendwo auf dem Spektrum sind, können da solidarisch mit anderen auf dem Spektrum sein. Aber ähm, wenn ihr, die ihr vielleicht heute dabei seid und nicht selbst Ace seid, ähm, ja, auch solidarisch mit der Community quasi sein möchtet, dann könnt ihr auch gerne ähm, zum Beispiel zum heutigen Tag einfach äh, an Leute rausschreiben, äh, ja einen fröhlichen internationalen äh, äh, Tag der Asexualität und dann kurz eine Beschreibung dazu oder sowas, das ist auch sehr hilfreich. Wir haben ja. auch ein paar Sharepicks, die auf unseren äh, Accounts, also ich glaube, es wurden schon einige verteilt. Ich weiß jetzt nicht, ob alle verteilt wurden. Aber auch unseren verschiedenen Accounts. Also wenn ihr äh, unter inspektren.eu Kanäle guckt, da findet ihr unsere ganzen Accounts und da wurden, glaube ich, schon Schwerpicks verteilt. Ähm. Ja, genau. Auf Instagram wurden schon, wurde schon alles gepostet. Genau. Ich habe auf Twitter, ja, auf Facebook auch. Ich habe auf Twitter den Großteil gepostet. Der Rest kommt dann im Laufe des Abends nach dem Livestream noch. Ja, genau. Mhm. Könnt ihr alles gerne weiterteilen und oder kommentieren. Genau. Ja. Wollen wir zum nächsten Leitbegriff gehen, wenn wir da so... Dabei sind Wir waren bei Feiern. Ja, wir waren bei Feiern. Ich finde, Feiern finde ich super, weil manchmal... Also ich meine... Es ist wichtig, dass wir für Sichtbarkeit sorgen, dass wir Aufklärung machen, dass wir auch mal einen Stream machen heute, ähm, dass wir uns engagieren auch, Überschneidung zu Engagement vermutlich, für die Community, für das Spektrum, dafür, dass Menschen wissen, dass wir existieren und auch wissen, dass sie existieren oder es diese Begriffe gibt. Mhm. Ähm, und aber genauso wichtig ist es, dass wir manchmal einfach auch unsere Erfolge feiern. Und auch einfach uns feiern und die Community feiern. Ja. Und ja. sonst überstressen wir uns noch. Mhm. Nicht nur das, ich meine, ja. Wie, wie können genau wir das? Vielleicht, vielleicht also, an, dem, ja. an dem einen Tag mal uns... Äh, auf uns quasi unsere Communities konzentrieren und darauf, ähm, ja wie cool wir eigentlich sind, wenn an den restlichen Tagen des Jahres das Leben äh, vielleicht nicht so leicht ist äh, und wir viel erklären müssen, uns viel outen müssen und an dem Tag dann einfach einmal ja uns feiern dafür, was wir geschafft haben als Individuen oder als Community. Hm. Genau. was man ja dann wieder mit der Solidarität verknüpfen kann, indem man zum Beispiel eben auf Leute verweisen kann, die halt irgendwas äh, gerade erreicht haben, zum Beispiel ein neues Buch rausgebracht haben mit äh, einem asexuellen Hauptplot, ne? ähm, So so Sachen halt, ne? Also das, das ist ja das ist ja eine Kombination aus beiden Leitmotiven eigentlich, ja? oder sich über eine neue Folge, eine neue lustige Folge von The Ace Couple freuen oder sowas. Weil die letzten, die letzte nee. war nicht so lustig, äh, die vorletzte war nicht so lustig. Aber ja, yes. wobei die vorletzte, die, die, die, die, die, die, die also vorvorletzte, äh, die hat in meinem Hirn äh, den Kaiju Christ äh, eingebrannt. Also, warte, was war noch mal die vorletzte? Vorvorletzte? Die, die vorletzte ja, war wäre es ganz praktisch, wenn ihr auch sagt, was so das Thema und der Name der Folge ist. Also genau, ja, drum ich ja das, das, Thema, das Thema war ein, ähm, ein äh, Artikel, ein US-amerikanischer Zeitungsartikel von einem ja, äh, extrem christlichen äh, Autor, der halt äh, äh, Sex als äh, ja, die, die größte Vereinigung bla bla äh, zwischen Mann und Frau äh, hochgejubelt hat. Also es, sie, haben den, sie haben sich mit dem Artikel halt sehr kritisch auseinandergesetzt und der ist teilweise zum Fremdschämen, der Artikel selber. Ähm, yeah. Und irgendwann, irgendwann ähm, kam eine sehr blumige Beschreibung dessen, was Sex halt ist, ein aber heterosexueller, penetrativer Sex, äh, dass das vergleichbar sei mit, äh, also dass der, dass der Mann ich bin jetzt bewusst binär, weil der Artikel halt so war. Äh, Willst ja. du eine Content-Note machen davor vielleicht? Warum? Also, nein, weil es halt schon eine sehr fundamentalistische Sicht ist auf das Thema. Ähm, ja, also, hm, ich weiß es nicht, was für eine Content-Note setzt man da. Ich habe es eigentlich ach so, schon das, gesagt. ich so, also, wollte also, gerade sagen, Finn hat es auch gerade gemacht, der also kannst du uns, glaube ich, erzählen. Uh, sorry. <lacht> ähm, jedenfalls, jedenfalls, das war übrigens vor vier Folgen. Jedenfalls wurde der das ist vor drei, weil wir die heute nicht zählt. Ähm, Jedenfalls wurde der, der, der, der, der männliche Part beim penetrativen Sex mit Jesus verglichen und der weibliche Part mit der Kirche. Und daraufhin meinte äh, Royce: äh, Oh mein Gott, äh, meinen, also ich habe gerade das Bild von, von Jesus als Kaiju im Kopf, also, so was Godzilla-artiges und naja den Rest könnt ihr euch denken also, <lacht> also danke ich, für das Kopfkino ich musste so lachen und ich habe das direkt an einen Bekannten von mir weitergeleitet der halt so riesiger kaiju Fan ist ähm, ja ich fand das auch sehr lustig beim Hören das, tatsächlich ja, also, man, man ich das kann man halt, nicht so lustig finden ja das Thema an sich ist also der, das, das Weltbild dahinter hinter solchen Artikeln, ist nicht lustig, aber man kann tatsächlich trotzdem irgendwie das so ins Absurde zeichnen, dass, es, dass man sich dann wieder, ähm, also ja, dass man mit einem besten Geigenhumor da rangehen kann. Und das fand ich halt klasse. Ah, so, aber wir sind abgeschweift. Ähm, nee, passt schon. Ja. feiern war es, glaube ich. Ja. Ich, ich, ich möchte dazu ja, sagen, ich feiere auch jedes Mal, wenn wir eine Folge rausbringen und vor allen Dingen, wenn wir mal einen Kommentar darauf bekommen. Ob positiv ja, oder negativ, ich feiere jeden. Jede ja. Rückmeldung. <lacht> Jed, jede, jedes konstruktive Feedback. Äh, ja. Shoutout an Lea. <lacht> ja. Ja, total, das stimmt. Ähm, ja, und ich feiere gerade die ganzen niedlichen Figürchen auf dem Bild. Ja, da sollten wir vielleicht ja, noch mal drüber stimmt reden. Ja, du bist so großartig. Ja, ich äh, habe das Gefühl, ich renne hier einen Marathon gegen die Zeit. Also ich mache ja. mir wirklich mühe, dass ich es noch äh, schaffe in der geplanten Zeit. Ähm, aber ich komme gut voran, also es fehlt nicht mehr so ja. viel. Sehr ja. gut, dann halten wir dich mal besser nicht weiter <lacht> auf. Auf jeden Fall sieht toll aus, Leute, geht auf Twitch, guckt euch das an. Ich kann es nur empfehlen. Mhm. Also für die, die jetzt nur hier im äh, äh, It's sind. Okay. Aber ich glaube, ja. die meisten sind auch auf Twitch. Mhm. Äh, ja. Lasst Melle einen Follow da? Ja, das auch. <lacht> <lacht> nee, das ich gerne, Person, gerne. Ne? So. <lacht> ähm, ja, aber ich finde das, find das gerade so faszinierend, weil jede kleine Figur auf jedem dieser Teppiche ganz individuell aussieht, äh, ganz unterschiedliche Körperhaltungen hat, also die eine sitzt da im Schneidersitz und liest ein Buch, die andere hält sich am hinteren Ende des Teppichs fest und <lacht> hat sehr viel Spaß. <lacht> ähm, nee, es sind sogar zwei die sich, nee, die eine hält sich hinten am, am Teppich fest die andere kreist sich vorne dran, die eine sitzt ganz bequem da, äh, das ist jetzt gerade so eine Figur mit ziemlich langen Haaren ähm, und äh, Rollkragen, Oberteil ja, und sie sind sehr divers, was, was Hautfarben und Frisuren und sonst was angeht, das ist ach, herrlich herrlich, herrlich, herrlich Ziemlich cool. Sehr ja gut. Na gut, ich wir jetzt, jetzt halt mal da, äh, meine, aber besser nicht weiter auf. Viel <lacht> reinzubringen, so Richtung Character Design, einfach sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Charakter, mhm. wo man auch äh, als Betrachter was reininterpretieren kann in den Charakter selbst oder in die mhm. Person. Okay, dann mache ich mal weiter. Okay, da kommt auch was im Chat, ne? Ah, bei Twitch, yes. ja, richtig. Bei Twitch. Moment. Uh, Percy285 Mir fällt es immer schwer, mich zu solchen Themen ähm, mit irgendwelchen Labeln zu äußern oder mit einer Person mit einem Label darüber zu sprechen, weil ich niemanden verletzen will. Für mich ist die Person an sich wichtig und nicht das Label. By the way, ich bin auf dem Autismus-Spektrum. Das ist halt, also natürlich sollte in erster Linie erstmal die Person wichtig sein und ähm, wir sind ja, also die Labels sind halt nur Teil von uns ähm, die, Beschreibungen, es sind Beschreibungen, wie eine Person sie verwendet. Richtig, Beschreibungen von einem Teil unserer Geschichte, unserer Wahrnehmung, ähm, unseren Erfahrungen. Ähm, aber es gibt Leute, die für die sind diese Label dann wichtiger, für andere weniger wichtig. Ähm, und was, was die, die Sorge angeht, andere zu verletzen, es ähm, kann immer passieren. Ähm, ich denke, das Wichtige ist, dass man nicht mit der Absicht reingeht, Leute zu verletzen. Und selbst, weil, weil das kann man, das merkt man aber ab, ab einem gewissen Punkt. Also als, äh, wenn ich jetzt dein Gegenüber wäre, Percy 285, ähm, ich habe ein relativ gutes Gespür mittlerweile dafür, ob Leute das äh, in böse, böser Absicht sagen oder ob sie einfach nur gerade nicht die passenden Begriffe parat haben. Also, ähm. Und im Zweifelsfall kann man das ja irgendwie kommunikativ lösen. In den meisten Fällen braucht man sich da gar nicht so viele Sorgen zu machen. Tatsächlich nicht. Das ist ich meine, Das ist tatsächlich oft auch schwer natürlich zu wissen. Klar. Ähm, was kann ich jetzt sagen, was kann ich nicht sagen. Also so hm. einfach ist es dann oft leider nicht. Ähm, ja. Aber ich glaube, vielleicht ist eine... Vielleicht funktioniert das als Faustregel, verbessert es mich, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, Begriffe zu nutzen, die eine andere Person für sich nutzt, ist da glaube ich immer ganz gut und mhm. dann eben nicht zu nutzen, was eine solange eine Person etwas nicht für sich nutzt. Ja. Ähm, wenn eine Person sagt, es ist okay oder ich bezeichne mich selber so und das selber von sich sagt und dann kann ich meistens bei einem Label auch sagen, ja, die Person verwendet das Label und kann das auch so sagen und sonst, wenn eine Person sagt, ja, das ist okay oder nicht, im Zweifelsfall würde ich sagen, einfach fragen, mhm. aber meistens, wenn eine Person einen Begriff für sich selbst nutzt, ist das ganz, ist es okay würde ich sagen, und auch, ich kann es helfen, einer Pers eine Person zu fragen, was genau sie unter diesem Label versteht, denke ich, dann läuft man vielleicht auch weniger in Gefahr, da dann einen Fehler zu machen oder falsche Dinge anzunehmen oder so. Mhm. Und ob es überhaupt wichtig ist, hängt natürlich dann davon ab, ob eine Person das für sich wichtig findet. Ja. Weil wenn es einer Person egal ist, dann wird es wahrscheinlich nicht notwendig sein, über, über Label zu sprechen. Aber wenn eine Person sagt, ja, das Label ist halt für mich ein sehr wichtiger Teil von dem, wie ich mein Erleben beschreibe, dann, also ich würde lieber einmal zu viel nachfragen, als einmal zu wenig wahrscheinlich. Ja. Und eben die Begriffe benutzen, die die Person selber für sich... Verwendet. Hm. Genau. Oh, da hat uns jemand Happy International Asexuality Day gewünscht. Uns alle. Jo, dir auch. Yay. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> genau. Ja. Jetzt haben wir vom Ace Day geredet. Wollen wir noch um über. Engagement reden oder drücken wir uns darum? drum? Ähm, ähm, was? Wir engagieren uns ja, wir machen einen Podcast. Und Melle engagiert sich gerade auch, wir dürfen ja. bei Melle reden. So. <lacht> <lacht> ah, ja. Entschuldigung. Ich würde sagen, sich einsetzen auch. Ja. Ja. Vielleicht sich einsetzen ist vielleicht eine gute Beschreibung. Sag mal, habt ihr mir jetzt echt. Den Anfang bei drei Begriffen überlassen. Äh, ja, du machst ja. das super. <lacht> nein, nein. Du dich nein. auch dafür, dass wir nicht, nicht viel denken müssen. Das finde ich Ja, gut. ja genau. <lacht> <lacht> also, ihr hört, ich engagiere mich für den Inspektrum-Podcast <lacht> und nehme hier ein paar Leute mit. Nein, ähm, die sind alle ganz toll und machen sehr viel. Nein, also ich denke, sich einsetzen ist da einfach auch richtig, richtig wichtig. Und das überschneidet sich natürlich auch mit der Bildungsarbeit und mit der Aufklärung. Aber es überschneidet sich, finde ich, auch mit der Solidarität. Und es überschneidet sich sogar für, mit dem Feiern, weil auch ein Raum geschaffen werden muss oder kann, dass wir feiern. Mhm. Und dafür, darum ist das für mich. Also ich weiß nicht, wie das für andere Leute so ist, aber für mich ist es glaube ich am besten erklärt mit, dass das Engagement so ein bisschen auch ein Bereich ist, der in alle drei anderen hineingreift und mhm. theoretisch auch, also und auch in mhm. den, den Jasmin Benoit noch reingebracht hat, in Diversity auch, mhm. weil das auch etwas ist, wofür wir uns in der ASPEC-Community einsetzen können, ja. in verschiedensten Bereichen bereichen ja. so. Ich hoffe, ich habe es zu eurer Zufriedenheit erledigt. Ja, so hast du Wunderbar, finde Du bist sehr eingestellt. Gut. <lacht> und Im Endeffekt könnte man den sagen. Das verstanden zu dem Butter. Ja. <lacht> ich glaube, der Finkenversage ist besser, wenn ich jetzt nicht weiter rede. Also, man könnte zusammenfassen: ohne Engagement funktionieren alle anderen Bereiche überhaupt nicht. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, was wir auch noch zu Engagement sagen können, ist, dass das sehr unterschiedlich aussehen kann. Also ich würde unter Engagement teilweise auch schon sehen, wenn äh, Asexualität irgendwie als Thema irgendwo aufkommt und äh, sich dann eine Person, die vielleicht selbst nicht betroffen ist, dazu äußert. Also im Sinne von, ähm, bei mir ist das zum Beispiel, wenn in der Familie über irgendwas geredet wird, habe ich manchmal in der Situation selber nicht den Mut oder gerade die Energie, was dazu zu sagen. Und dann kommt aber meine Schwester und macht den Mund auf und sagt was dazu. Und da würde ich sagen, das ist auch Engagement. Das ist nichts, was ähm, wie jetzt so ein Podcast, aber es ist genauso wichtig und ich würde es genauso darunter zählen. Also ob ihr jetzt einfach irgendwo eine Aussage richtig stellt oder, keine Ahnung, jetzt voll in den Aktivismus einsteigt und denkt, boah, Podcast finde ich voll cool, das ist alles sehr hilfreich und alles auf ja, seine eigene Weise ähm, sehr wichtig. Ja, ihr könnt doch einfach nur mal Sharepics teilen oder mal ein Like unter irgendwas, äh, was passt, runter mal packen. Auch das hilft schon, einfach Sichtbarkeit geben. Ja. Auch das geht eben auch mit kleinen Schritten. Genau. Oder einfach auch Happy International Sexuality Day wünschen. Das ist auch super. Ja. Yes. Das feiern mhm. wir dann direkt. Ja. Und auch wichtig, ja. es braucht sich niemand schuldig zu fühlen, weil das Engagement gerade oder dauerhaft nicht möglich ist, weil nicht alle Leute haben ja die Ressourcen, also sowohl mental als auch finanziell. Um, um das halt stemmen zu können. Ähm, also ihr müsst euch nicht äh, irgendwie dazu zwingen, euch zu engagieren, wenn es euch zum Beispiel nicht gut geht. Also dann ist das halt nicht Punkt. Genau. Hm. Erst auf euch aufpassen. Ja. Das ist wichtig. Ja, das, das hilft genau, uns ja auch nicht, wenn... Oh, sorry. Ich wollte nur noch kurz Alles dazu gut. sagen, es ich hilft uns ja auch nicht, dran. es hilft uns ja auch nicht, wenn ihr irgendwie über eure persönlichen Ressourcen geht. Ähm, wenn ihr auf euch achtet, vielleicht habt ihr später noch mal die Energie, irgendwie euch einzusetzen und wenn nicht, ist das auch okay, aber genau. Immer auf sich selbst achten. Ja. Aber Noah, du möchtest ja. noch was sagen, glaube ich. Genau. genau genommen, Risa auf äh, Aspectrum, Risa hat geschrieben, ich finde auch wichtig, dass es auch Hintergrundarbeit sein kann. Nicht alle Menschen stehen gerne im Spotlight, können aber vielleicht gut organisieren oder Podcast schneiden oder oder oder. Ja, hier können wir wieder die Werbeblock einbringen. <lacht> wir lieben immer Unterstützung. <lacht> äh, ja, aber das, das stimmt tatsächlich. Es sind auch die Kleinigkeiten im Hintergrund, die du nicht unbedingt siehst, die so unglaublich wichtig sind. Ähm Genau. Vielleicht mal hier am Rande erwähnt, ich bin jetzt mal ganz fies, Melle unterstützt uns auch. Nicht nur mit dem Stream, sondern Melle schneidet auch ab und an Folgen für uns. Oh, ja. Yes, yes. Ja. Und ich mache es ähm, auch ganz gerne, wenn ich die Zeit finde. Ja. Ähm, es wurde vorhin, genau. gefragt, äh, äh, vorhin gefragt, was die Flagge sei, die äh, da gerade gezeichnet wurde. Aber ich glaube, also es bezog sich nicht auf die, die jetzt gerade sichtbar ist. Also, äh, sondern die davor mit dem, äh, ja, Lieder, blau, grün, beige, also mhm. ganz unten links bei de, äh, auf die Figur. Ähm, möchte möchte jemand es verraten, was es war? Meint ihr Ach, äh, vorne in der äh, Ecke? Ganz unten, ganz unten. Ja, ja, ja. Es ist in, in der Ecke. Bei äh, mhm. In der Ecke. Finn. Finn. Pfui. Ja, ich oh, bin aus. still. Es geht nur wie <lacht> Ihr habt hier gerade, alle Stream-Leute haben gerade einen Teaser bekommen. Wofür sage ich nicht, ihr werdet es bald erfahren. Das ist die Aplatonik-Flagge. Hihihi. <lacht> ich auf jeden gesagt, Fall keine Folge zu geben. <lacht> genau, richtig. Demnächst wird eine Folge zu Aplatonik. Also nicht jetzt die nächste, aber eine der nächsten. Richtig. Also es ist, äh Und vielleicht kommt euch da dann wieder was bekannt vor, Finn hat ja quasi geteasert. So, jetzt reicht's aber. So. Ja, ihr hättet genau. mich besser informieren müssen, wenn ihr gewollt hättet, dass das nicht passiert, aber ja, egal. Ich. Just say also, ähm, genau. ja, it. Ja, da gab es noch einen Punkt, den ich sagen möchte. Äh, äh, ja, äh, genau, dann mache ich jetzt kurz noch äh, wegen dem Support auch. Äh, Eine der Sachen, die so am unsichtbarsten sind ist zum Beispiel das Untertitel-Team, weil wir ja. arbeiten eben auch dafür, Leute, die das Ganze jetzt eben nicht hören können, dass wir auch ab und zu Untertitel äh, für manche Folgen haben. Wir sind aber leider äh, nicht in der Lage, das jetzt irgendwie live zu tun, sobald die rauskommt, aber so bei manchen Folgen haben wir jetzt inzwischen eben auch Untertitel, das heißt, man kann da die Folge eben auch nachlesen oder auch mal mit Störung F durchsuchen, wo was gesagt worden ist. Und ja, da ich weiß, auch wegen den Leuten selbst, weil sie es auch anonym machen wollen, findet man meistens aber eben auch nicht so. Das sieht man jetzt nicht so. Das ist so, glaube ich, das Unsichtbarste, was wir haben. Genau. Ja, also wir haben auch Leute, es fängt jetzt gerade an, Leute zu sammeln, die auch auf Englisch übersetzen, dass man zumindest auf YouTube dann auch die englische Übersetzung dazu bekommen kann. Und auch ganz wichtig, was wir gerade am Aufbauen sind, Social, äh, Social Media Team. Äh, Im Moment machen wir das alle noch selber, aber wenn wir auch zusätzlich Sachen machen wollen, brauchen wir Leute, die da Bock drauf haben und die da uns unterstützen. Und da haben wir bis jetzt äh, auch noch nicht viele Leute, die da äh, Lust drauf haben. Also es gibt einiges. Wenn jemand sagt, er hat Bock, Zeit und Lust und würde im Hintergrund mitarbeiten wollen, immer Bescheid sagen. So Leute, ich muss aber so langsam auf die Zeit hinweisen. Hm. Ja, jetzt ähm, sind ja. wir soweit mit der Werbung durch. <lacht> Ich wollte nochmal <lacht> <You? lacht> auf die Ace Week dann hinweisen. Mhm. Die dann Ende okay. Oktober ist. Also wir haben jetzt über den International Ace Day geredet, über den Tag, internationalen Tag der Asexualität und die nächste Ace oder Asexualität Awareness Period ist dann die Ace Week. In der Let die letzte volle Oktoberwoche wäre das. Mhm. Und irgendein Programm werden wir das sicher auch wieder haben, oder? Sicherheit. Stimmt. Vielleicht machen wir eine Live-Folge oder so, mal gucken. Also, was wir vielleicht auch sagen können, wenn das hier gefällt, können wir auch sowas gerne nochmal machen, wenn Melle nochmal Lust hat, ein Bild zu zeichnen und ihr nochmal Lust habt, uns quatschen zu hören währenddessen. Sehr gern. Wäre auch möglich, müssen wir mal schauen. Mhm. Also, ich bin gern wieder dabei. Wenn du uns auch tragen kannst. <lacht> <lacht> ah, da entsteht so gerade Flagge. Aha. Yes. Ja, ja, die ist äh, sehr schwer gewesen gerade. <lacht> ja, das haben wir gemerkt. <lacht> also, uh. die, die es nicht sehen, ähm, die aegosexuelle Flagge, ähm, also, besteht im, also erstmal so äh, im Hintergrund aus der asexuellen Flagge also mit diesen vier Querstreifen schwarz grau äh, weiß und lila und, und äh, da liegt da, also die ist dann teilweise überschnitten von einem Dreieck das dann quasi die Farben in genau der umgekehrten Reihenfolge äh, beinhaltet also dann ist quasi die Spitze schwarz und dann baut sie es auf von grau weiß lila mhm. also das ist die ist schwierig gerade aber es hat Ja, also... Wird. Definitiv, genau. Melle ist auch ja, fast fertig, also... Da, also mhm. Finn? Ja. Ja, ich wollte sagen, wenn wir da gerade dabei sind, sollten wir vielleicht noch ganz kurz Ego-Sexuell erklären. Ja, genau. Ähm, wer macht's? Soll ich gerade, oder? Ja, mach ruhig. Ja, du kannst. Okay. Ja. Ähm, also das ist auch, wie gesagt, ein äh, Begriff aus dem asexuellen Spektrum und bezeichnet halt Menschen, die, ähm, Moment, die halt im Endeffekt äh, Moment, oh, verdammt, ich habe die, hab die Begrifflichkeit jetzt doch wieder nicht verraten. Ich hatte es eben noch irgendwie, ich wusste, weiß, dass ich es weiß, <lacht> äh, Menschen, die sexuelle Fantasien haben und gegebenenfalls auch masturbieren, aber keine sexuelle Anziehung zu anderen Menschen empfinden und sie sind in der Regel äh, ja von ihren ähm, also auch so ein bisschen losgelöst von die, dem, also es ist wenn Sie sich, wenn sie Fantasien haben, ist das eher so äh, sich selbst nicht mit einschließend. Also äh, eher so äh, Dritte-Person-Perspektive. Also so nach dem Motto, wir also, als würde man einen Film gucken im Endeffekt. Ja, beziehungsweise auch Menschen, die mitunter ähm, sexuelle Materialien, also sexual media mögen, mhm. wie keine Ahnung, Erotikromane, ja. Pornos. Etc. Aber eben auf dem asexuellen Spektrum sind. Ja, genau. So, Noah mit der Stoppuhr kommt jetzt mal so langsam. Mhm. Ähm, nee. <lacht> müssen. Also, äh, es ist jetzt so: Es war jetzt abgesehen, dass wir bis um machen. Von mir aus können wir noch bis 10 nach. Aber dann müssen wir wirklich äh, den Stream beenden, weil wir sitzen ja gerade hier auf Aceback und äh, es gibt noch einen Quizabend, der findet in irgendeinem anderen Channel statt, den ich gerade nicht weiß. Darauf wollten wir noch hinweisen. Und wir selber von Germany, ich weiß nicht, ob Melle sich anschließen möchte, äh, wir haben beschlossen, wir setzen uns noch in einem anderen Channel und dann können wir für die Leute, die äh, auf Germany sind, wir können ja vielleicht noch mal irgendwie den Link posten bei Twitch, reinsetzen und einfach so quatschen, aber ohne Aufnahme, ohne Stream. Vielleicht mag Melle noch weiterzeichnen. Melle hat es ja auch echt fast geschafft. Mhm. Äh, aber dass wir jetzt so langsam zum Ende kommen, also später 10 nach würde ich beenden, weil Viertel nach äh, beginnt äh, dann der ähm, ja. ja, ich wollte noch einmal äh, äh, vor Schuss noch den letzten Kommentar von Pekkawiss vorlesen, äh, weil das ist, ein, das ist ein ganz, ganz toller Kommentar. Ich bedanke mich an dieser Stelle für den bisher tollen Stream. Ich finde euch alle ganz spitze, habe auch etwas gelernt, obwohl ich nicht wirklich mit der Erwartung hergekommen bin zu lernen. Leider muss ich, euch mich, also muss ich mich verabschieden, da ich nun zwei Stunden hier war und langsam Abendessen sollte. Viel Spaß weiterhin. Ich hoffe, es schmeckt, Aber ich weiß nicht, ob Pekavis das jetzt noch gehört hat. Nein, ich glaube nicht. Wahrscheinlich weil nicht. Weil Pekavis noch nicht mal meine Discord-Nachricht gelesen hat, also ist Ja, das steht auch nicht mehr in the users, ja. Genau. Aber ich wollte, ich wollte euch dieses Lob nicht vorenthalten. Für die, die, die. Ja, das war schön. Ja. Ach ja, es steht übrigens Quizabend äh, im Café und Chillout im Kaminzimmer. Also wir sind nachher im Kaminzimmer in dem Sprachchannel und der Quizabend findet im Sprachchannel Café statt, für die Leute, die mögen. Mhm. Genau. genau. Und ich glaube, hinterher kommen Aspectrum. dann die Leute zum Hangout auch nochmal ins Kaminzimmer, wenn man Lust habt. Also wenn ihr Bock habt, kommt auf Back ja. Drum, basselt mit uns, äh, genau. Lassen wir den Ace-Day ausklingen. Ja. Oder eigentlich erst starten. Ja. Oder so, genau. Ich Oder sag nein. gleich, ich werde da mal kurz gehen müssen, weil irgendwie bei mir spinnt die Technik immer nach den lustigen Stages, auf denen wir uns gerade befinden, aber ich bin dann auch gleich wieder da. Hm. Äh, yeah. genau. Na gut. Nach hm, ja. Da fehlt noch, noch eine Flagge, dann ist es hm? ja auch äh, gleich soweit. Es fehlt noch eine genau, Flagge. Die, die Flagge das schaffen, das, das warten wir ja. jetzt noch. Oder wenn es nur noch diese eine ist, dann sind es noch fünf Flaggen. <lacht> Okay, egal, dann zeichnest du das halt nebenbei noch fertig oder sowas. Das ich ist ja, kann das ja im Nachgang noch fertig machen. Das Bild landet ja dann sowieso auf meinen Social Media, auf euren Social Media, genau wie der Stream, der auf YouTube landet. Und dann äh, hm. mache ich mal das Ende jetzt hier. Also ich bedanke hm. mich an alle, die reingeschaut haben, die zugeschaut haben, die kommentiert haben, also einfach alle, die mit dabei waren. Und auch nochmal persönlich danke für die Follows. Ähm... Genau, mhm. ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ihr konntet was lernen und dann würde ich mich an der Stelle verabschieden. Äh, ihr habt ja gerade schon gehört, wie es äh, noch weitergehen kann heute und genau, dann äh, danke und das war's mit dem Stream. Danke ja. Tschüss. Ja. Wenn, ihr, wenn euch der Stream gefallen hat, dann gebt uns Feedback, dann gibt es vielleicht mal wieder einen. Genau, genau, gerne Feedback da lassen. Okay, das war's jetzt aber. Danke, danke. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.